Ich begrüße euch zu dem ähm, Abendpanel Kampf um die Stadt und die Reorganisation der Linken. Ähm, mein Name ist Flo Becker, ich promoviere hier am Institut für Gesellschaftsanalyse und bin jetzt relativ spontan eingesprungen als Moderation. Insofern freut euch auf einen etwas improvisierten Stil. Genau. Ähm, ja, Ich freue mich aber vor allen Dingen ähm, auf die Diskussion mit den äh, Mitdiskutantinnen heute. Äh, und zwar... Ganz links, muss ich mal gerade gucken, kenne ich natürlich, äh, Tashi Endres hier aus Berlin. Äh, Tashi und ich haben auch schon mal zusammen Politik gemacht, <lacht> aber das spielt jetzt nur bedingt eine Rolle. Tashi war 2011 und 2012 als Organiserin und als Konflikttrainerin bei Occupy Wall Street aktiv. Um, und sie hat eine Ausbildung gemacht in Transformative Community Organizing und äh, derzeit ist sie vor allen Dingen bei der Initiative Kotti Co. in Berlin engagiert und ja, darüber wird sie uns auch heute mehr erzählen über die Stadtkämpfe in Berlin und die Organisierungsperspektive, den Organisierungsansatz von Kotti Co. Ja. Links neben Tashi to my, to my left, ähm, äh, möchte ich herzlich willkommen heißen Jasmine Perez. Jasmine ist Development Director des, der Right-to-the-City-Alliance, ähm, eine Allianz von über 50 Grassroot-Organisationen, die zusammen gegen Vertreibung von einkommensschwachen Communities und Communities of, of Color aus den Vierteln in verschiedenen Städten der USA kämpfen. Ähm, Jasmine ist schon sehr früh politisch aktiv gewesen als Organizer und politische Bildnerin für eine gerechte Stadt im Bereich Antirassismus und in linken Queer-Zusammenhängen. Sie war Co-Direktorin des Seattle Young People's Project, einer Community-Organisation, ähm, geführt von People of Color, und arbeitete ganz lange äh, als Direktor bei FEARS, ähm, einer Gruppe zur Selbstermächtigung von ähm, Young äh, ja, Queers of Color in New York. Ähm, Jasmin ist Mitbegründerin des Queer People of Color Liberation Project und in einem Multimedia-Performance-Collective. Also sehr vielfältig organisiert und wir freuen uns auf die Perspektiven heute zu Right to the City und eben auch zur Verbindung von unterschiedlichen sozialen Kämpfen. Um, zu meiner Rechten sitzt jetzt nicht Gema äh, Ruiz aus Spanien, sondern äh, Mario Candeas, äh, Direktor des Institutes für äh, Gesellschaftsanalyse hier bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung. muss äh, Ruiz musste leider kurzfristig absagen, deswegen äh, wird Mario äh, heute einspringen und aber, äh, kann uns auch ganz viel über die Prozesse in Spanien berichten, auch in, im Bereich der Stadtkämpfe, äh, weil er neben vielen anderen Aktivitäten äh, jetzt kürzlich erst zusammen mit äh, Eva Völpel, ähm, ein Buch herausgegeben hat, Plätze sichern über die Reorganisation der Linken, über die Reorganisation des, des Mosaiks in der Krise und sich da eben auch ganz viel mit den Prozessen in Spanien beschäftigt hat, aber auch mit den äh, Fragen von ja, Alltagsorganisierung und Fragen weitergehender politischer Strategien und wird uns sozusagen heute aus dieser Perspektive was über Spanien berichten. <lacht> So, jetzt bräuchte ich noch eine Uhr. <lacht> ähm, ja, also es soll ja um die Kämpfe um die Stadt gehen, um Wohn, um Lebensbedingungen in prekären Kontexten ähm, und das nicht zuletzt seit dem Ausbruch der Krise 2007, 2008. Ähm, es sind also in den neuen Bewegungen in unterschiedlichen Ländern interessante Organisierungsansätze entstanden. Und äh, wir wollen heute also danach fragen, inwiefern diese neuen Formen der Organisierung im Alltag, besonders im Bereich Kämpfe um Stadt und Wohnen, eben auch weitergehende gesellschaftliche Transformationen, also eine Veränderung der Linken, der verschiedenen Akteure der gesellschaftlichen Linken zueinander, was also Mario unter anderem mit dem Begriff der Reorganisation der Linken ähm, bezeichnet. Diese Fragen ähm, beschäftigen uns quasi heute auf der, ähm, in der Diskussion und ähm, wir wollen aber erstmal damit einsteigen, so ein bisschen die verschiedenen Organisierungsrealitäten in den verschiedenen Städten und Ländern quasi kennenzulernen. Also was, was tun diese Organisationen eigentlich und unter welchen Bedingungen? Und ähm, ja, da würde ich gerne ähm, Jasmin als Erste bitten, ähm, ob du ins, ob du etwas erzählen kannst über die ähm, Organisation ähm, der, äh, ja, der Right-to-the-City-Alliance. Ich muss mir jetzt mal gerade blöderweise hier blättern. Ganz hinten. Achso, genau. Die Right to the City Alliance ist ja eine in New York äh, basierte, also angesiedelte Koalition von unterschiedlichen äh, Gruppen, ähm, die sich eben mit ganz mit ganz breiten Fokus den Kämpfen um die Stadt äh, widmet. Ähm, ihr habt vor allen Dingen eine Praxis im Bereich der Anti-Eviction, also der Anti-Räumungs- ähm, Kämpfe, aber auch noch viele Fragen, die auch auf eurer Agenda sind, also eine wesentlich breitere Agenda. Vielleicht kannst du etwas erzählen über die Entstehung der Koalition, über die Zusammensetzung von unterschiedlichen Akteuren, aber auch, wie eure Strategien im Bereich der Anti-Eviction-Kämpfe sind und was noch an, an anderen A Themen auf eurer Agenda ist. Um, well, first off, thank you so much to the Rosa Luxemburg Stiftung for inviting us to be here. Um, and participate in this conference. Um, so Right to the City Alliance is, we are a national alliance of 50, over 50 grassroots community-based organizations um, from around the country. I think we now have representation in over 21 states um, in the United States. And our groups do work on a broad range of issues um, from housing to criminalization and incarceration, um, immigration, environmental racism, transportation, justice, uh, low wage worker rights, participatory democracy, and public space. Um, we were really born out of a desire to have a stronger movement for urban justice um, in the United States. Um, and it was born out of an idea of a new kind of urban politic that asserts that as inhabitants of the city, we have the right to shape it and to design it, um, to contribute and benefit from it economically and to operationalize a human rights agenda in the city. Um, we were influenced by Andre Lefebvre's um, work in 1968, The Right to the City. Um, and we really emerged in 2007 um, as a, a call from community groups. So we, we weren't created and then um, inspired to sort of recruit groups to join the alliance. The alliance actually met as a convergence of different organizations that came together and then birthed the, the idea of a national Entity, um, a vehicle for them to coordinate their work together, to share ideas, um, to influence each other, to articulate the shared politic that they had, um, and to really create an identity for their sector um, of organizations, which were working on a broad range of issues, but dealing with very similar conditions in their cities, dealing with rapid gentrification, um, dealing with uh, uh, historic communities being displaced from their neighborhoods, um, increasing rents and sort of demolition of public housing, um, all types of conditions in the city that they felt like um, needed to be more articulated together and then also um, given more visibility to the importance of the struggle for the city and that as a revolution, potentially revolutionary um, moment and condition. Um, so we, we primarily unified around the response to gentrification. Um, and a call to halt the displacement of low-income people and people of color um, and marginalized lesbian, gay, bisexual, transgender, and queer communities um, and youth of color from their historic urban neighborhoods. Um, in many ways, even though we were um, we developed in 2007 and we were sort of right on the brink of the economic crisis um, in many ways our, our groups were um, responding to the rapid gentrification and the inflating costs of housing that were happening in our cities, um, but also in response to really decades of government disinvestment and growing inequality um, that existed long before the housing bubble um, grew and crashed. So our groups were really representing um, the very, very marginalized communities in, in our cities. We were the representing tenants who were being unfairly evicted and public housing residents who were losing their homes. Um, and most of our groups actually were not organized at that time around banks or the financial institutions and did not actually anticipate the financial crisis or the housing bubble crash um, and were somewhat unprepared um, and it was only after the crisis hit did we really begin to be organized around um, the foreclosure crisis and around the predatory finance system um, Since then the alliance really grew in that many groups that were working on, um, tenant organizing and public housing organizing began um, becoming uh, a place where foreclosed homeowners, low income and moderate income homeowners, were beginning to knock on the door and ask for help around dealing with their foreclosures. Um, and so we began sort of a period of our life as an alliance where we were really doing work um, very directly around the foreclosure crisis and work around um, bank and Wall Street accountability for the um, economic crisis. Ja, yeah, thank you. Ähm, jetzt würden wir nach Spanien springen, also virtuell zumindest. Rema ähm, Ruiz und jetzt dann Mario ähm, waren im Prinzip gedacht, um äh, was zu erzählen über die PAH, also die plataforma ähm, Desafetados por la hipoteca, also die Plattform, der <lacht> die Plattform der von den Hypotheken ähm, und Hypothekenkrediten Betroffenen. Ähm, das ist eine Bewegung, die sich in den letzten Jahren zu einer regelrechten Massenorganisation entwickelt hat und die eine der wichtigsten Organisationsstrukturen der Linken in Spanien geworden ist. Und ähm, ja, ich würde Mario jetzt bitten, was zu sagen über die Entstehung und die Entwicklung der PAH und ihre Erfolge in den letzten Jahren, also sowohl ähm, Verbunden mit der Dynamik, die auch äh, ja, mit der Bewegung der Empörten, mit der kin M bewegung ähm, ja, verbunden ist, aber auch unabhängig davon. Und ähm, die Frage, äh, mit welchen Strategien im Prinzip Zwangsräumungen verhindert wurden. Also über 1000 Zwangsräumungen sind bisher schon verhindert worden von der PAH und wie ist das eigentlich ähm, gelungen. Und äh, es gibt auch neue Strategien, äh, eben Wohnungen wieder anzueignen. Äh, ja, wie funktioniert das eigentlich? Ja, meine Familie könnte zumindest daher, da habe ich so ein bisschen Viertelberechtigung, um das Thema hier zu vertreten. Dummerweise muss ich jetzt auch noch die Fragen, die ich mir selber ausgedacht habe, beantworten. <lacht> ähm, wird schon irgendwie gehen. Ähm, prekäres Leben und prekäres Arbeiten ist in Spanien natürlich schon äh, extrem lange in der Entwicklung. Ähm, insofern ist es ein Dauerthema eigentlich vor Ort und das Thema Wohnen eigentlich auch schon länger dort, das hat eine Besonderheit, ihr wisst von der Hypothekenblase, die es in Spanien gab, teilweise noch gibt, ähm die jetzt nicht einfach nur aus der Verrücktheit sozusagen, dass es billige Kredite gab und alle mit Geilheit dann sozusagen aufs Wohneigentum gestürzt sind, wie es ja manchmal beschrieben wurde, ähm, weil die Spanier dann jetzt mehr Vermögen haben auf, virtuell äh, wegen Wohneigentum als die Deutschen und so ein Unsinn, sondern äh, die Ursache dafür ist natürlich, dass der Wohnungsmarkt, der Mietwohnungsmarkt in Spanien quasi inexistent ist. Ist, äh, ist traditionell immer Eigentum gewesen und äh, ist hat sich in den letzten 30 Jahren schon äh, extrem verschärft, insbesondere in den Städten überhaupt an bezahlbaren Wohnraum zu kommen, es sei denn, man kauft ihn halt. Und äh, das ging, weil äh, man sich eine Wohnung ohne irgendeinen Cent in der Tasche, komplett auf Kredit finanziert kaufen konnte und es ging halt so lange gut, wie deutsche, französische und andere Banken äh, Billigst-Kredite sozusagen äh, nach Spanien weitergereicht haben und die spanischen Großbanken natürlich auch. Dass das nicht gut gehen konnte auf Dauer, war ja irgendwie klar, aber wenn du da äh, jetzt nicht gerade Ökonom bist, steckst du ja auch nicht äh, drin, weil die entsprechende Vermarktung auch super funktioniert hat und der Druck halt sehr groß war. Das heißt schon, bevor die große Krise dann aus den USA hier rüber schwappte, ähm, war das schon ein Problem, dass immer mehr Leute unter prekären Arbeits- und Lebensverhältnissen diese Kredite gar nicht mehr bezahlen konnten? Also die Zwangsräumungsfrage schon stand und seither gab es auch dann den Versuch, äh, Bewegungen zu organisieren in, diesen, in diesem Bereich. Unterschiedlichste in, in ganz Spanien. Ähm, Uwe de Vivienda sicher eine der wichtigsten ähm, damals, aber es blieb alles noch auf einem sehr kleinen und fragmentierten Niveau. Es gab nur lokale Zusammenhänge, mehr oder weniger und wenig überregionales sagen wir mal. Und ähm, es kam auch schon vor dem berühmten äh, 15. Mai dann zur Entstehung der PA, also der Plattform der von Hypotheken Betroffenen. Also ein Versuch jetzt äh, wirklich mal nach den ersten Versuchen, die es schon gab, wirklich über, regionsübergreifend mal was zu organisieren, aber auch sozusagen die zersplitterten Gruppen zusammenzubringen, um das Thema besser anzugehen. Aber auch das blieb alles so, naja, nicht so wahnsinnig nennenswert. Bis dann tatsächlich der Kinze-Emme äh, kam. Ähm, natürlich nicht ohne Vorgeschichte, aber doch unerwartet in dieser Dynamik. Und auch da war die Paar von Anfang an mit vertreten bei den Platzbesetzungen. Ähm, auch bei der Gründung von Demokratia Real, ja, also der einer der Mithauptorganisatoren sozusagen dieser Platzbesetzung auch da war die Paar schon mitbestandteil und hat also von Anfang an diese enorme Dynamik nicht nur dann erlebt, sondern auch mitproduziert und das hat aber dazu geführt, dass sie eine ganz andere ja wirklich Bewegung wurde, weil äh, über die Platzbesetzung und die vielen Kontakte die dort mit anderen Organisationen, mit Nichtorganisierten, äh, mit Basisgruppen aus allen möglichen Bereichen, also sowohl ganz neu politisierten als auch der alten Linken, die natürlich selber da vertreten war, als auch parteilicher Linken, insbesondere Basisorganisationen, als auch Basisgewerkschaftern und so weiter. Die waren alle ja auf den Plätzen und das war ein Ort wirklich der Begegnung, wo man äh, tatsächlich auch nicht nur sich austauschen konnte, sondern sprechen konnte, was sind eigentlich die strategischen Fragen, an denen man knabbern müsste. Und das war natürlich auch so ein bisschen ähm, eine Möglichkeit zu sagen, hier haben wir übrigens so große soziale Probleme wie die Zwangsräumungen, ähm, sodass dann also erst die Versuche, Zwangsräumungen zu verhindern, die es vorher auch schon gab, eher massenhaft ein bisschen weiter gelungen sind, weil natürlich dann sehr viele Leute von den Platzbesetzungen auch dort hingegangen sind und äh, eben versucht haben zumindest, Zwangsräumungen zu verhindern, was in einigen Fällen dann eben auch mal klappte, was dann auch relativ schnell die Medien auf den Plan brachte und dann war das so ein selbstverstärkender Effekt, so ein Stück weit, dass immer mehr Leute zu den Zwangsräumungen gingen, wobei man es ein bisschen relativieren muss, ich meine, es ist ein riesiger Erfolg, dass über 1000 Räumungen mittlerweile verhindert wurden, mittlerweile sicherlich schon wieder mehr, aber im Verhältnis zu den Räumungen, die tagtäglich stattfinden, also es sind Hunderttausende von Wohnungen geräumt worden. Mit Sicherheit kann man eigentlich sagen, dass die Millionengrenze längst überschritten wurde. Ähm, ist es natürlich trotzdem ein, ein kleiner Tropfen vergleichsweise. Ähm, aber es ist mehr als Symbolik, sondern ist natürlich auch ein enormer Organisationseffekt, der damit eingesetzt hat und der ähm, auch zu einer Strategieausweitung sozusagen auch geführt hat. Ähm, insbesondere dann auch nach der Räumung der Plätze wo es möglich wurde durch solche und andere Initiativen natürlich auch den Übergang von den Plätzen dann in die ähm, wie soll man es nennen in, in die Nachbarschaften in die Viertel gelungen ist weil man sich eben um solche konkrete soziale Probleme organisiert hat und dann auch andere Strategien einsetzen konnte die haben auch schon mit den Platz, zur Zeit in der Platzbesetzung stattgefunden wie äh, Bankfilialen massenhaft zu besetzen es gibt glaube ich kaum eine Woche wo man nicht eine Bank besetzt wird ähm, nicht in dem Glauben, dass man da jetzt ähm, die Bank enteignet oder sowas, sondern um in konkreten Fällen von drohender Zwangsräumung eine Neuverhandlung zu erzwingen. Und es klappt auch meistens, es ist relativ erstaunlich, dass die Banken da ähm, ja, den Spielraum, den sie sowieso haben, unter diesem großen sozialen Druck, äh, der auch über die Medien natürlich immer wieder verstärkt wird, dann äh, immer wieder nachgeben. Und da, wo sie nicht nachgeben, werden auch andere Methoden durchaus eingesetzt neben ähm, all den äh, öffentlichen äh, Flashmobs und ähnlichen Geschichten natürlich gemacht werden. Gibt es auch sowas wie Sie nennen es die Scratches, ähm, Gab es auch in Argentinien natürlich schon, aber auch ältere Geschichte schon. Ähm, immer wieder. Bei uns wird es eher kritisch diskutiert, wenn hier sowas gemacht wird, nämlich Leute aufzusuchen, die verantwortlich sind für solche Geschichten, seien es Banker oder Politiker, Kommunalpolitiker oder andere und sie unter Druck zu setzen, ähm, um dann eben auch wieder solche Neuverhandlungen ähm, zu erzwingen. Und da ich schon wieder nur eine Minute habe, sind sie letztlich dann auch äh, noch einen Schritt weiter gegangen, also nicht immer nur Zwangsverräumungen zu verhindern, Neuverhandlungen zu erzwingen und ähnliche Dinge, ganz konkrete Hilfen zu leisten, sondern, wenn nötig, wird eben auch Wohnraum wieder besetzt, oft auch gerne der gerade Zwangsgeräumte, ähm, gleich wieder besetzt, aber auch andere, insbesondere leerstehende Wohnblöcke, äh, die es ja in Spanien zuhauf gibt, ähm, die nennen das das Social, also Sozialbau, Sozialarbeit, wie auch immer man das übersetzen will, lässt sich schwer übersetzen, jedenfalls sind es mittlerweile auch massenhaft Wohnblöcke, die angeeignet wurden, kann man jetzt gar nicht zahlen, habe ich da leider nicht, aber es auch da gibt es kaum eine Woche oder einen Monat, wo nicht mehrere Wohnblöcke in Spanien von ein paar in Besitz genommen werden. Manche werden dann auch wieder geräumt, aber auch das ist nicht so einfach. Es gibt immer einen großen Skandal, insbesondere wenn man es schafft, sozusagen Politik da unter Druck zu setzen, wo nicht zuletzt die sozialistische Regierung noch in der Kommune oder im Land gar, also in der Region regiert, ist es natürlich besonders, also sagen wir mal, ein bisschen leichter als bei den rechtskonservativen, protofaschistischen Regionalregierungen. Schluss machen? Ja. <lacht> Vielen Dank. Ähm, ja, wir würden jetzt äh, springen nach Berlin in eine ganz andere ähm, Situation. Also hier in äh, Deutschland hat es ja äh, uns allen bekannt, sozusagen weder Massenbewegungen wie Kind's M noch Occupy gegeben und gleichzeitig ähm, gibt es aber eine, eine ja lebhafte Praxis von Versuchen im Alltag, im prekären Alltag, also an der Frage von Wohnen, an prekären Arbeitsverhältnissen, Form, neue Formen von Basisorganisierung außerhalb von Parteien und Gewerkschaften zu entwickeln, ähm, die aber gleichzeitig anders als in den USA noch nicht die Form sozusagen eines transformative organizing, also eines festen, Zusammenhangs von verschiedenen Ansätzen der Organisierung, die auch dauerhafter da bestehen erreicht haben, aber ein hoffnungsvoller Ansatz in, gerade in Berlin ist eben Kotti und Co. Und da würde ich Tashi bitten. Vielleicht kannst du etwas sagen. Einerseits, also ich denke mal, Kotti und Co. Werden hier im Raum die meisten kennen. Insofern vielleicht kurz etwas zur Entstehung von Kotti und Co. Zu sagen und dann aber vor allen Dingen, ja, dass du uns vielleicht schilderst, wie äh, versteht ihr eigentlich euren eigenen Organisierungsprozess, inwiefern läuft das erfolgreich, welche Probleme treten auf? Ähm, ja. Vielen Dank. Ja, genau. Deswegen meinte ich Zeit kurz dass sozusagen noch ja. Das <lacht> Okay. Ja, auch von meiner Seite, danke für die Einladung. Ähm Genau, ich bin seit knapp zwei Jahren bei Kötjen Co. Und es gab davor eine, eine Zeit bei Co. Deswegen sage ich ab und zu die Mieter und ab und zu wir, also, dass ihr nicht verwirrt seid, wenn ich manchmal drin bin und manchmal nicht. <lacht> ähm, genau. Kötjen ähm, Co. Hat sich im südlichen Kopfesator ähm, in Berlin Kreuzberg äh, gegründet äh, von Mieterinnen im sozialen sogenannten sozialen Wohnungsbau, als es eine doppelte Mieterhöhung gab vor drei Jahren viele Nachbarn haben schon zu der Zeit mehr als die Hälfte ihres Einkommens für die Miete gezahlt und die Schmerzgrenze war weit überschritten und ähm, haben sozusagen erstmal alle äh, ja, kleinschrittigen Sachen von äh, Unterschriften sammeln und mit den Vermietern reden und ins Rote Rathaus gehen mit einem Transparent und so gemacht und haben gemerkt und äh, haben in dem Prozess ganz viel beim sozialen Wohnungsbau gelernt, äh, nämlich dass der soziale Wohnungsbau ähm, an sich, so wie er konzipiert war, von Anfang an ein Abschreibungsmodell war äh, für die Investoren und eine andere nennt das so schön temporäre soziale Zwischennutzung <lacht> der Gebäude erlaubt hat, äh, für die 20 Jahre, wo der Staat von einer total fiktiven Kostenmiete äh, auf eine annehm, annehmbare Sozialmiete jeden Quadratmeter jeden Monat runtersubventioniert hat. Ähm, das ist ein Milliardengrab, sondern er äh, von dergleichen. <lacht> Und ähm, der Rot-Rote Senat hat dann ähm, 2003 beschlossen, aus diesem Fördersystem des sozialen Wohnungsbaus auszusteigen, aber hat keinerlei Vorkehrungen getroffen, um die Mieterinnen, die in diesen Sozialbauten leben, vor der Kostenexplosion zu schützen. Also ähm, zugunsten von der Haushaltskonsolidierung wurde, ja, <lacht> haben die Ärmsten der Stadt mit ihrer Miete äh, das zahlen müssen. Und zahlen es immer noch. Ähm, genau, das haben äh, die Mieterinnen nach und nach verstanden und gemerkt, hier okay, es ist ein politisches Problem, was nur politisch gelöst werden kann und haben, ähm, einen Teil des, haben eine Platzbesetzung, nämlich des südlichen Korpusatoras, gemacht und ähm, haben dort ein äh, Protestcamp errichtet. Ähm, das ganz wichtig war, ganz ähnlich wie andere Platzbesetzungen, dass es ein Ort von, der, von Begegnung war, dass sich die Nachbarschaft anders begegnen konnte, sich gegenseitig bilden, austauschen, ähm, vom Tee oder Kaffee über Diskussionsveranstaltungen und ähm, es sind zahlreiche Lärmdemonstrationen, äh, mittlerweile, ich glaube, 26 <lacht> äh, von diesem GT-Kondo ausgegangen. Ähm, ganz viele Kampagnen wurden da geschmiedet, das ist so wie ja, unser soziales Zentrum geworden. Ähm, und wir haben es geschafft, innerhalb von einem halben Jahr, wo wir den Platz besetzt haben, und um sozusagen ins Abgeordnetenhaus zu katapultieren, jetzt im übertragenen Sinn, weil wir im November 2012 eine Expertenkonferenz zum sozialen Wohnungsbau im Abgeordnetenhaus organisiert haben, die zumindest formal von allen Fraktionen des Abgeordnetenhauses unterstützt wurde und wo wir ähm, langfristige Lösungen für den sozialen Wohnungsbau erarbeitet haben und äh, sozusagen die Politiker versucht haben, in ihrem eigenen <lacht> Gebäude zu empfangen. Ähm, da wurden ganz viele konkrete Lösungsansätze äh, erarbeitet, die seit anderthalb Jahren auf dem Tisch liegen und nicht so viel weiter mit denen passiert. Ähm, ja. <lacht> Deswegen haben wir uns auf einen langen Kampf eingestellt äh, und das Protestcamp ist mittlerweile zu einem äh, sozialen Zentrum, also zu einem kleinen Gebäude geworden. Ähm, wo wir Sozialberatung und Mietrechtsberatung machen, ähm, die sowohl den Einzelfall beraten als auch kollektivierend sozusagen Kampagnen daraus entwickeln. Also, ähm, ja, dazu kann ich gleich noch mehr sagen. Ähm, insgesamt für Kotti Co. Ähm, haben wir oft auch an der eigenen Biografie ähm, die direkte Verknüpfung von Verdrängung und Rassismus äh, erfahren und deswegen ist Rassismus also verstehen wir unsere Arbeit ganz stark und explizit auch als antirassistische ähm, Arbeit. Nicht nur, um auf rassistische Diskriminierung auf dem Wohnungsmarkt aufmerksam zu machen, sondern auch, äh, um zu zeigen, wie das, ja, die Migranten, die Kreuzberg zu dem gemacht haben, was es ist, äh, gerade verdrängt werden. Ähm, ich wurde gefragt, ganz kritisch, wie migrantisch wir denn eigentlich sind und wer sich bei uns organisiert. <lacht> ähm, wir sind ungefähr 50-50 migrantisch und biodeutsch würde ich sagen. Ähm, und wurde gefragt, ob es andere, äh, ob es Leute gibt, oder ob sich Gruppen bei uns organisieren. Und es ist so, dass es Leute innerhalb von und show gibt, die auch in anderen Kontexten organisiert sind. Also bei Avanti, ähm, Linkspartei, Didiv, ähm, aber auch mili ähm, Und es ähm, ist ganz wichtig und ganz klar, dass sie nicht als Gruppe bei uns organisiert sind, sondern als Einzelpersonen. Und natürlich wirken die in ihre Spektren rein, aber wir sind erstmal als Mieterinnen organisiert. und ähm, ja, das ist sehr wichtig. Also wir sind extrem extrem heterogen, total verschieden <lacht> in sehr vielerlei Hinsicht und äh, glauben, dass das uns stark macht. Also wir haben kein jetzt klassisch linksidentitäres Selbstverständnis von einer voluntaristischen Gruppe, die sich in ihrem Weltbild weitestgehend einig ist und überlegt, wo sie ansetzt, sondern wir kommen sozusagen eher aus dem äh, Alltagsbewusstsein und haben irgendwie ein konkretes, <lacht> konkretes Anliegen. Äh, von dem heraus wir dann äh, schauen, wie dieses konkrete Einliegen, Anliegen in gesellschaftliche Strukturen eingebettet sind und ähm, ja, entwickeln dann sozusagen zum Beispiel die Analyse, dass solange Vermieter Gewinne mit unseren Häusern erwirtschaften können, wird die Miete auch steigen <lacht> und fordern deswegen äh, die Rekommunalisierung äh, der äh, Gebäude als Modellprojekt, äh, was für den gesamten sozialen Wohnungsbau äh, ausweitbar ist. Ähm Genau. Rekommunisierung heißt in dem Fall Rekommunisierung plus gemeinwohlorientierte Trägerschaft in einem Sondervermögen und demokratische Kontrolle durch die Bewohnerinnen. Ähm, genau. Ähm, wie wir uns organisieren. Also äh, komplementär also als Basis für so ein Langzeitprojekt ähm, sind absolute Sofortmaßnahmen notwendig, weil wenn nicht sofort die Miete sinkt, sind in einem Jahr die Nachbarn, mit denen wir uns organisieren, weg. Ähm, und Deswegen haben wir von Anfang an gefordert, ähm, die äh, Miete bei 4 Euro netto kalt zu kappen und ähm, dass die Jobcenter die realen Mieten übernehmen, äh, einen sofortigen Stopp aller Zwangsumzüge und Zwangsräumungen. Ähm, das fordern wir seit zwei Jahren äh, und haben in jeglichem Weg, äh, möglichen Weg ähm, Druck äh, aufgebaut. Das, was bisher passiert ist, ist dass äh, das sogenannte Mietenkonzept für 2013 bis 2015 ähm, äh, umgesetzt wurde, dass in den sogenannten 16 problematischen Großsiedlungen äh, die Mieterhöhungen, die in diesem absurden System vom sozialen Wohnungsbau möglich sind, aufgeschoben werden. So, das ist das höchste der Gefühle <lacht> gerade. Ähm, Deswegen äh, sind wir jetzt dazu übergegangen, unsere Mieten selber zu senken. <lacht> ähm, also wir, das ist jetzt flapsig gesagt, aber wir versuchen halt einfach mit allen Mitteln und jedem Cent die Verdrängung zumindest aufzuhalten oder zu verlangsamen, die stattfindet. Ähm, ganz konkret fangen wir halt in, in den äh, Gebäuden am südlichen Korpusator an. Das sind 1500 Wohneinheiten ähm, und haben ja, sozusagen so eine organizing äh, ja, organ machen, Organizing, ich würde es auch Transformative sogar nennen, <lacht> ähm, wo wir von Tür zu Tür gehen, also diese Kampagne ähm, Mieten senken selbst gemacht, äh, funktioniert so, dass wir von Tür zu Tür gehen ähm, und Hausteams bilden ähm, von Nachbarn und Leuten von Kotti und Co. Ähm, und bei allen Leuten an der Tür klopfen und fragen, äh, wie ihre Situation mit der Miete ist und sie zur Hausversammlung einladen. Wir machen dann Hausversammlungen mit Anwälten unten im Hauseingang, äh, wo wir gemeinsam äh, viele Themen besprechen, aber auch äh, Mietminderung, ähm, die komplett legal äh, aufgrund von Mängeln machbar ist. Und Mängel haben wir, daran haben wir keinen Mangel <lacht> in den Häusern, die sind in katastrophalem Zustand. Ähm, und äh, sozusagen in juristisch, formal, in Einzelfällen wird dann diese Mietminderung durchdekliniert. Gleichzeitig steht unten auf dem Brief, wir, wir sind Kreuzberg, wir bleiben, und die Mietminderungen werden mit einer Demo kollektiv der GSW übergeben. Was sozusagen, okay, Zeit. Was sich nach total kleinschrittiger Arbeit und total klein klein anhört. Was aber aus einer Organisierungsperspektive sozusagen genau die Strukturen in den Häusern aufbaut. genau äh, Es findet statt, dass die Leute sich kennenlernen, gemeinsam handeln, sich gegenseitig über ihre Rechte aufklären und ähm, dass wir äh, ein klein bisschen den Gewinn äh, der GSW bzw. jetzt Deutschen Wohnen mindern und vielleicht ein klein wenig den Verkaufswillen <lacht> steigern, was für so ein Rekommunalisierungsprojekt auch sehr wichtig ist. Ähm, Genau, ähnliche ähm, Kampagnen entwickeln wir gerade zu den Betriebskosten und äh, zum Druck auf die Jobcenter. Ähm, genau, das sind, also ich will einfach nur damit illustrieren, ich glaube, das hat die Plattform, und das ist, das ist ähm, da sind wir sozusagen im, vom politischen Organisierungsansatz sehr ähnlich, dass aus so einer scheinbaren Beratung oder auch ganz realen Beratung, was ja die Plattform auch kollektiv macht, ähm, daraus heraus äh, kollektive Kampagnen entwickeln und ähm, die natürlich ähm, ja, versuchen, äh, neben dem, neben dem äh, konkreten Unterschied im Geldbeutel auch einen Organisierungseffekt zu äh, haben. So. Hört's? Super. Das ähm, leitet im Prinzip auch ganz wunderbar über zu unserer zweiten Runde, also das Verhältnis von Alltagsorganisierung und Versuchen, eben Einfluss zu nehmen auf staatliche Politiken im Bereich Wohnen, im Bereich Stadtpolitik, ähm, eben tatsächlich die Machtfrage sozusagen zumindest an manchen Punkten zu stellen und zu versuchen, ähm, ja, reale Erfolge für die Communities herauszuholen, dadurch, dass eben staatliche Politiken geändert werden können. Da würde ich auch gerne, ähm, ja, Fragen an dich, uh, Jasmine. Um, how, uh, Entschuldigung, nicht auf Englisch. <lacht> um, um, auch in den USA, ja, ich bin ein bisschen in mit den Sprachen. Also, um auch in den USA gab es durchaus ähm, äh, Versuche, eben Einfluss zu nehmen auf ähm, sowohl die nationale Regierung als auch auf kommunale Regierungen, ähm, zum Beispiel den Aufruf, ein Moratorium für Räumungen ähm, zu machen, der auf nationaler Ebene allerdings, so haben wir das zumindest hier wahrgenommen, nicht so einen großen Effekt hatte, ähm, aber vielleicht war das auf, in, in einzelnen Städten anders, also vielleicht gibt es da durchaus äh, Praktiken, äh, wo auch Erfolge erzielt wurden, das ähm, fände ich interessant wenn du uns darüber erzählen könntest ähm, und äh, in Richmond äh, gibt es eben stark diesen Versuch, ähm dass Städte, also nicht, dass die Stadt versucht, ähm, eben, äh, ja, die verschuldeten Familien, ähm, den verschuldeten Familien quasi dadurch unter die äh, Arme zu greifen, dass sie äh, Gebäude eben auch im Zweifelsfall sogar enteignen von äh, Banken oder den Trusts, denen sie gehören. Und ja, vielleicht kannst du was darüber sagen, wie du diese Praxis einschätzt und ob das auch in anderen äh, Städten Druck dafür gibt, sowas äh, umzusetzen. Um, yeah, so just to give you um, a, a sense, a little bit of the relationship between the local and the national um, work within our alliance. So our, our local groups um, sound very similar to the project in Berlin. Um, they're working on a very local level, they're doing issues, uh, working on issues that are occurring maybe in a particular neighborhood. Um, and they very much are, are doing um, uh, tactics like direct actions and um, tent cities and land takeovers as well as home defense, um, defending homes from foreclosure and eviction um, and have uh, through the alliance been um, sharing those models around the country. So one of the um, examples is called uh, it was originated by a group in Boston called city life, Vita Urbana, um, called the sword, the shield, and the offer model. So they, the sword represents the, the sort of organizing and the defense, the direct action tactics of um, organizing around the home itself. Um, the shield is the legal defense actually going through the court system and um, forcing banks to provide the, the note on the house, which because of the Mortgage um, securities, it's actually very difficult for the banks to produce the, um, the note and then actually um, because the banks usually um, can't, then they will be sort of pressured into direct negotiation and they can make an offer um, to uh, sort of uh, either you know buy back the home at a lower rate at the current value of the house um, or to rent the home out to the, the previous owner. Um, so there's um, many of these um, sort of actions happening locally. As an alliance, you know, part of our um, effort is to try to raise the level of impact from the local organizations to a, a national level. And so we've been working um, on a coordinated national campaign called Homes for All. It's actually um, a campaign that really brought together the different sectors of our alliance. So the public housing residents, with the tenants who were um, doing like building by building, tenant organizing um, with the affected homeowners who were facing foreclosure and eviction, um, as well as with our member groups who were organizing homeless individuals and families around the rights of homeless people. Um, and so we came together to try to create a very comprehensive um, agenda and platform around Uh, what's happening in our cities around what we saw as the really the the very broad housing affordability crisis um, and so we have been uh, focused on um, multiple areas but I think um, interestingly uh, on the national level we have been pressuring um, there are two banks that were taken under conservative conservatorship by the government Fannie Mae and Freddie Mac and they own 80% of the mortgages in the United States and so we've been actually um, Uh, aggressively uh, pressuring them for a, a moratorium on evictions. We have not won that, but we have been able to have direct negotiation with them um, on a, a number of cases. So our groups have come together and we have um, 99 cases of uh, tenants and homeowners who are facing foreclosure from Fannie Mae and Freddie Mac. And we've had direct negotiations both with a, a vice president of Fannie Mae, Who meets with us? Um, I think she meets with us monthly, but at this point, it's uh, <laughs> at this point. And you know, it was like, uh, you know, we we won these meetings, and then we started to realize that they weren't going to do anything, and so these meetings don't really do anything. But we have been meeting with her, um, and then we also had finally a, a sit down meeting with the new leadership of um, the Federal Housing Finance Agency, which sort of oversees these banks. Um, the director, the new director, who we were a part of. Um, ousting the old director who was very opposed to doing principal reduction um, and a moratorium on evictions and other progressive policies that would help millions of homeowners and renters who are facing foreclosure. Um, so now we have, we were part of implementing new leadership and then we finally met with him so they are considering these 99 cases, but 99 cases are, you know, a tiny drop in the bucket for the millions of people who have already experienced foreclosure and the 13 million homeowners who are have underwater mortgages, so their mortgages are much greater than the actual value of their property right now, so they have negative equity um, and they are um, underwater, and so they are either forced to short sell and sell their homes for less than what they bought them for um, or uh, face foreclosure. Um, so yes, a moratorium on evictions is very, very important. It's also a very um, big demand that is going to be hard to win. Um, but we have now with new leadership of this agency um, have some potential to really move that policy although it's um, still very slow. But his office, has, uh, he's committed to continue to meet with us regularly. So yeah, this just happened. This is a new development. So we're hopeful that, uh, that there could be some progress there. Um, we also are looking at... Um, Uh, well, just to say another thing about the, the eminent domain. So, um, there are uh, groups in our alliance as well as ally groups, groups who are not part of the alliance but that we work closely with, who've been piloting this model um, using eminent domain actually to buy, to seize properties that are um, being foreclosed on. And, um, from the bank and then resell it to the previous homeowner um, at the reduced rate of the current market value. Um, so this is unprecedented. It's has a, a great potential to be very impactful. Um, but it's also, um, there's a lot of legalities around the use of eminent domain. Um, so there are, um, uh, let's see, where's the question for that? There's uh, There's like state laws and municipal laws that affect how eminent domain can work. So it's not um, something that can be piloted broadly. It's sort of being um, worked on very locally where there are both uh, local organizations that are very um, interested and committed to that and sort of coalitions and partnerships with progressive elected officials um, who would be able to move it through the court system. So Richmond in California is one of those locations. And then um, this is also being done um, outside of Boston in Brockton, Massachusetts. I think there are maybe three or four other cities where there's some groundwork developing, but this is still in the kind of early stages and actually it wouldn't be towards the later stages of these campaigns that actually the approval to, to use eminent domain would have to be deemed constitutional. So there's sort of a, a long process, but there's interesting Coalition efforts, and there's also some um, foundation funders who are investing in this model. So it'll be, you know, there it's being resourced, which obviously is very important for us to do any of this sort of innovative precedent setting work. Um, so it, that is also very encouraging. Um, can you repeat the last part of the question? <laughs> it, was, um, it was referring to the Richmond um, model, but. Yeah, you can only... Um let's see the uh, I mean, I think also the the homes for all campaign, so one thing that we realized as we were forming the homes for all campaign is that we did need some sort of national agenda um and that we really are looking at and and there's a lot of support from both the homeowner organizations and the homeless and, and tenant organizing groups to come together on this, we're seeing that um, in part there's an, an evolution of the housing crisis that's moving um, very aggressively um, into the rental market. So what's happening for renters is is very important to us right now and we're seeing actually a, a crisis of affordability for renters that, is, um, that we've never seen before in our country um, and that it is um, growing very rapidly, and we're looking at this being sort of the the decade of the renter is sort of how we've been uh, framing it within our our conversations. So the strategy around that nationally has really been to um, fight for uh, revenue from the government um, and from the banks to support um, housing for extremely low-income families. So actually, we've um, sued. <laughs> We've sort of sued Fannie Mae and Freddie Mac, the, the banks who also own 80% of the mortgages. They um, were actually uh, mandated by, the, by law, um, a law that was created under the Bush administration um, to uh, contribute a percentage of their profits into a fund to, uh, that was explicitly for the building and preservation of um, affordable housing for ex extremely low-income families. Um, they were in the red when the government took over conservatorship, so they didn't. They got a waiver to not contribute funds, but they've been um, reporting record-breaking profits for the last two years. Um, and so, at this point, our calculation is that they owe more than 568 million dollars into this fund, and they have not co contributed um, one cent. So we sued them to try to in, in, reinstitute their. Uh, contributions and to hopefully win back retroactively what they owe. And still, that's not nearly enough money, but it is um, something that if we were able to capitalize the fund, then we could justify the fund's existence and further contributions through things like um, taxing financial transactions and um, other types of accountability measures um, on the federal level that would provide revenue that then could move to the local level for our groups who are organizing ja in, yeah, um, yeah, in spanien hat es um, sehr erfolgreichen sehr massiven versuch gegeben eben einfluss zu nehmen auf auf der ebene der nationalen regierung ein volksbegehren uh, für den uh, für das verbot uh, von zwangsräumungen uh, 1,4 millionen menschen haben da im letzten jahr unterschrieben und um, das, dieses Volksbegehren wurde massiv von der PAA mit initiiert und unterstützt und organisiert und ich würde Mario einfach bitten, das so ein bisschen einzuschätzen, wie dann der Prozess, also es ist ja dann zu einem Gesetz gekommen, der sozusagen Teilerfolg geboten hat, aber halt kein, keine völlige Durchsetzung des Ziels und das einfach so ein bisschen zu bewerten, was ist da, was ist da passiert, äh, nachdem dieses Volksbegehren gestartet ist und wie wird dann weiter in der, in der Bewegung über solche Strategien diskutiert. Nein, der Vorläufer ist vielleicht, dass er, ich habe es vorhin kurz angedeutet, bei der paar von Anfang an unterschiedlichste Organisationen mit, also nicht als Organisationen, so wie du es gesagt hast vorhin, sondern Leute eben aus Gewerkschaften, aus Parteien, aus linken Bewegungen und anderen Zusammenhängen oder gar keinen Zusammenhängen eben dort organisiert sind. Das heißt, es gab immer schon Kontakte und gerade auf lokaler Ebene wurden dann auch das genutzt, um mit Organisationen, zu arbeiten, also klar in kleineren Städten dann die Infrastrukturen von Gewerkschaften oder der Linkspartei oder sowas zu nutzen, um die Kampagnen äh, abzusichern oder eben über die Kommune ähm, Druck aufzuüben auf äh, Hauseigentümer und ähnliches mehr. Aber wie vorhin schon sagte, ist alles ein Tropfen auf dem heißen Stein. Insofern hat man irgendwann in der Paar überlegt, na, wir müssten eigentlich so einen größeren Sprung machen, damit wir uns nicht in diesen einzelnen Wohnungskämpfen verkämpfen im wahrsten Sinne, weil es natürlich ein enormer Aufwand ist, dauernd so eine hohe Mobilisierung äh, aufrechtzuerhalten mit Leuten, die natürlich unter extrem prekären äh, Bedingungen leben müssen. Weiterhin oder immer mehr. Also hat man sich diese, ähm, ja, dieses Volksbegehren ausgedacht und initiiert, dann zusammen tatsächlich mit den Gewerkschaften und der äh, Linkspartei, ich auch nieder. Und eben geschafft, dass man äh, diese hohe ähm, Unterschriftenzahl bekommen hat für ein Verbot von Zwangsräumungen, für äh, den Erlass der Schulden, wenn Leute zwangsgeräumt wurden, denn das war noch sozusagen der Gipfel, dass in Spanien du deine Wohnung verlierst, aber auf den Schulden sitzen bleibst. Absurd. Ähm, also das wenigstens das und dass ein Anspruch auf äh, das Wohnen zu einer sozialen Miete, wenn du schon die Wohnung verloren hast, äh, garantiert ist. Ähm, das Volksbegehren wurde im Parlament erst ähm, überhaupt zugelassen, nachdem es dann doch zu einer Anhäufung von Selbstmorden, insbesondere älterer, von Zwangsräumung bedrohter Menschen, kam. Also in der Nacht, äh, bevor das Parlament zusammentrat, gab es wieder einige davon. Das hat dann die rechts-rechts-rechts-konservative in Madrid tatsächlich dazu gebracht, na gut, dann lassen wir das mal zu. Und tatsächlich wurde auch ein Gesetz durchgebracht, aber nicht das Gesetz, was das Volksbegehren zu, äh, vorgeschlagen hatte, sondern eines, was eigentlich das Ganze wieder derartig verwässert hat, dass nichts damit gewonnen war, sodass die PAAR eigentlich äh, die alte Strategie äh, wieder verschärft hat, nämlich Bankenbesetzungen wieder, also das Tempo zu erhöhen, Druck, Druckkampagnen zu entfalten und mehr Häuser, äh, die leer stehen, wieder anzueignen. Ähm, gleichzeitig hat man dann die Gelegenheit genutzt, ähm, in Andalusien, ähm, wo die Regierung von der Sozialistischen Partei mit der ischgläu Unida in einer Koalition äh, regiert, ähm, selbst ein Gesetz zu erlassen, was eben eher dem Pach volksbegehren entspricht und sogar die Enteignung, zumindest die vorübergehende Enteignung von, äh, Besitz, äh, von Wohneigentümern, ähm, erlaubt, wenn sie die Leute ähm, also von den Banken wenn sie die Leute auf die Straßen setzen wollen und die Gefahr äh, der Obdachlosigkeit oder schwerer sozialer Verarmung droht und äh, dann nimmt die Kommune das in die Verwaltung ähm, das ist auch in ein paar Fällen tatsächlich so Mischungen, sagen wir passiert insbesondere aber hat die Partei natürlich weiter Häuser äh, sich angeeignet und besetzt und ähm, es war also mehr als ein symbolischer Erfolg, sondern wurde in die Tat umgesetzt und dann kam es trotzdem dazu, dass die Sozialisten, äh, in, also die Ministerpräsidenten sozusagen, ähm, dann versucht hat, ein sehr symbolisch zentrales Gebäude in äh, Sevilla zu räumen, wo Finis nie gesagt hat, okay, das wäre dann der Koalitionsbruch, wenn es so weit geht, weil hier geht es äh, an das zentrale äh, Problem von, äh, von grundlegenden Lebensbedingungen sozusagen in Spanien zurzeit und ähm, was immerhin dazu geführt hat, dass tatsächlich die Sozialisten zurückgezuckt haben, weil die natürlich selber äh, extrem gespalten sind, äh, nach wie vor mit äh, den Rechtskonservativen äh, irgendwie versuchen, äh, in diesem Zwei-Parteien-System weiterzumachen, aber äh, die Basis, zumindest ein Teil der Basis, extrem unzufrieden ist und sie dauernd sozusagen da hin und her eiern. Aber was sozusagen äh, für die Scala und Nieder äh, ein, ein wirklich äh, krasser Fall war, weil ja die Regierungsbeteiligung ohnehin extrem umstritten war, also ähnlich wie hier kann man sich das vorstellen, ähm, die Partei quasi zerrissen wird in dieser Frage, sollen wir da reingehen, sollen wir da nicht. Äh, mit solchen Aktionen war das dann so ein bisschen klarer, okay, man kann an gewissen Stellen was bewegen, aber wenn die Sozialisten so weitermachen, geht das halt nicht. Ähm, aber an dem Punkt ähm, ging es. Genau. Aber trotzdem ist natürlich klar ähm, und das ist das Besondere nochmal vielleicht bei euch auch ähm, mit dem Transformative Organizing in der Part, dass sie sowas ähm, nicht nur zu diesen äh, einzelnen Kampagnen und ähnlichem nutzen, sondern äh, das immer reflektieren in einem Prozess, wo sie ohnehin diese ganze wechselseitige Hilfe und Solidarstruktur, die sie aufbauen, nutzen, um über die Probleme hinaus politisch ähm, die Leute zu organisieren. Politische Schulung zu betreiben, ähm, auszugreifen auf andere Bewegungen, andere Organisationen, ähm, um da sozusagen über den, äh, das Problem der Zwangsräumung und des Wohnens insgesamt ähm, Politiken zu entwerfen, sozusagen die an das grundlegende Problem, nämlich wie kommen wir an diese blöden Machtstrukturen dran, äh, ein bisschen dran zu gehen. Und das ist so die Erfahrung, die sich sozusagen in diesen Kämpfen da herausbildet. Vielen Dank. Ähm ja, auch in Berlin gibt es ja ähm, viele Prozesse der Vernetzung von, es sind viele stadtpolitische Initiativen, ähm, lokale Kämpfe in unterschiedlichen Stadtteilen, in unterschiedlichen Straßen, also auf ganz unterschiedlichen Ebenen auch entstanden. Und ja, ich würde dich, äh, Taschi, äh, fragen, ähm, inwiefern hat Kotti und Co., ähm, ja, viele Bündnisbeziehungen ausgebaut, auch be beispielsweise zu, zur Linkspartei, aber eben auch im Bereich dieser stadtpolitischen Vernetzung. Und wie schätzt du diesen Prozess ein? Inwiefern ähm, gelingt es sozusagen vielleicht auch ähnlich wie in New York sozusagen eine oder auch in Hamburg jetzt eine Right to City Alliance ähm, einzurichten? In Berlin ist es ja immer äh, ja doch schwierig mit den Vernetzungsprozessen auch. Genau, also Vernetzung und Bündnisarbeit ist uns total wichtig. Wir heißen Kotti und Co, und das Co steht sozusagen für das Mit, für die Kooperation, für die anderen und das Miteinander. Wir sind in einer ganzen Reihe von Netzwerken und Bündnissen. Einmal sind wir in dem Mietenpolitischen Dossier. Das sind Zusammenschluss zahlreicher Mieteinitiativen von Zehlendorf bis Pankow, wo wir unter anderem im Frühjahr das zweite Mietenpolitische Dossier ich dieses, <lacht> äh, rausgebracht haben, ähm, was ähm, ein Panorama der derzeitigen ähm, Probleme, aber auch der Initiativen und ähm, Forderungen an die Politik formuliert. Ähm, genau, mit verschiedenen Gruppen wie dem Bündnis Zwangsräumung verhindern, arbeiten wir auch schon seitdem es gibt, äh, zusammen äh, mit mieterstadt.de äh, machen wir ganz viele gemeinsame Aktionen. Ähm, mit, wir haben ein sehr breites Bündnis initiiert, das heißt Bündnis Solidarische Stadt, in dem sind über 40 Organisationen vertreten, und zwar von der AWO über die Caritas, über die Mevlana-Moschee, über die Verdi-Erwerbsloseninitiative, Almenda, Amoroforo, Didiv, Kreiskritische Sozialarbeit, also einfach so äh, wirkliches das Anliegen, eine breite äh, Bündnisarbeit zu machen. Ähm ja, an anderen Netzwerken nehmen wir teil, wie zum Beispiel hier die Care Revolution oder den stadtpolitischen Ratschlag als Organisierungsprozess ähm, der stadtpolitischen ja, Initiativen in, in Berlin. Ähm, gleichzeitig, und das ist uns auch wieder ganz wichtig, sind wir auch in lokalen Netzwerken, in der Nachbarschaft. Also weiß ich nicht, äh, das Queere Café Südblock gegenüber ist ein äh, super wichtiger strategischer Verbündeter. türk im sport der Fußballverein, äh, ist... Äh, Super wichtig. Wir sind alle bekennende Fans der Mädchenmannschaft und gehen zu den Spielen und die kommen zu unseren Demos. <lacht> Solche Sachen sind äh, uns auch ähm, wichtig. Und, also wir versuchen, wir haben so ein bisschen die Strategie, in verschiedene Öffentlichkeiten, verschiedene gesellschaftliche Öffentlichkeiten reinzukommunizieren. Also sei es irgendwie im Kunstbetrieb oder sei es in wissenschaftliche Diskurse und kriegen auch von, von den äh, Milieus sehr viel Unterstützung. Also es gab äh, einen Aufruf von äh, kritischen Migrationsforscherinnen, die uns ganz explizit unterstützt haben und gesagt haben, so, hey, es geht da nicht nur um Mieten, es geht um letztendlich das Modell von Stadt und äh, das gemeinsame äh, das, ähm, Zusammenleben in dieser Stadt. Ähm, das gleiche von äh, kritischen Stadtplanerinnen und Architektinnen auch da in ähnlichen Weise mit uns äh, solidarisiert haben. Ähm, ganz konkret zu der ähm, Frage, wie wir mit äh, Gewerkschaften und Parteien und anderen Gruppen äh, noch ähm, kooperieren. Also... Ähm, vom Bezirk haben wir sehr viel Unterstützung gekriegt. Die Tatsache, dass wir äh, zwei Jahre geduldet werden äh, auf der Straße und bisher noch nie von Räumungen äh, bedroht waren, ist schon erstmal auf jeden Fall eine Unterstützung. Ähm, gleichzeitig gibt es über ganz vielen anderen Ebenen, also irgendwie sei es von der Unterstützung von, von der Finanzierung, zum Beispiel für unsere Sozialberatung, es gibt keine Kooperation oder extrem wenig, ähm, äh, in, in Frage von Ausweitung von Erhaltungssatzungen, also Milieuschutzgebieten ähm, ist es schwierig. Äh, ja, in verschiedenen, auch mit der Kommunikation mit den Jobcentern, die ja über die Bezirke eigentlich Druck kriegen könnten, läuft da sehr wenig. Ähm, was ja, schade ist. Ähm, mit der Linken ähm, sind wir gerade in... Ähm, ja, schon seit ein paar Monaten im Gespräch, äh, ob diese Rekommunalisierungsmodellstudie ähm, vielleicht finanzierbar wäre über die Linke. Da sind wir ganz froh darüber, dass wir im Gespräch sind. Ähm, auch noch mit anderen Oppositionsparteien. Ähm, gleichzeitig ähm, Stichpunkt Mosaiklinke, haben wir den Eindruck, dass in Fragen von der Wohnraumversorgung die Linke gerade nicht äh, die <lacht> Ärmsten dieser Stadt, äh, die Interessen der Ärmsten dieser Stadt vertritt, ähm, weil Sowohl natürlich der schon erwähnte Ausstieg aus dem Fördersystem des sozialen Wohnungsbaus, äh, äh, ja Bestandsmieter vor eine äh, Situation stellt, auf die auch jetzt keine anderen Lösungskonzepte im Bestand gefolgt sind. Also es gibt einfach keine Antwort da von der Linken und ähm, ja auch sonst keine Perspektiven wie ähm, neben dem Wohnbau neben dem Neubaufonds. Äh, ja, andere Maßnahmen zur, ähm, zum untersten Sektor, also wir reden da von Netto-Kaltmieten unter 5 Euro äh, geschaffen werden kann. Ähm, und das ist aber, das ist, ist nicht nur so bei der Linken so, sondern es auch bei allen Parteien so. Wir haben den Eindruck, dass arme Mieterinnen dieser Stadt gerade keinerlei Interessenvertretung haben und deswegen äh, diskutieren wir gerade darum, <lacht> ob wir sowas wie eine Mieterinnengewerkschaft gründen wollen oder eine andere Form der, der Organisierung ähm, ja und das ist aber noch nicht öffentlich. Überlegen wir gerade ein etwas größeres Projekt äh, zur Wahl 2016 äh, äh, anzuschieben, was wenn es Erfolg hätte, ähm, ja ich glaube auf jeden Fall die Ver Verwertungsmöglichkeiten von Kapital auf dem Bundesmarkt etwas einschränken würde. Ähm, Genau, mit Gewerkschaften, ähm, apropos Gewerkschaften, wir versuchen gerade ähm, über Gewerkschaften auch ähm, Kontakte äh, zum Betriebsrat von der GSW äh, aufzubauen und vielleicht zu schauen, ob man diese Sachen ähm, kombinieren kann. Auch ähm, ganz viel von der Facilita, die äh, das Gebäudemanagement in unseren Blöcken macht, ist wiederum von der WISAG, wo ja auch gerade Arbeitskämpfe äh, am Laufen sind. Wir versuchen das ja, strategisch zusammenzulegen. So weit ist. Öffnen wir die Diskussion mal für euch alle. Also eigentlich sind hier noch viele Fragen <lacht> geplant gewesen, aber äh, das werden wir jetzt nicht verfolgen. Insofern äh, ja, würde ich euch bitten, einfach äh, euch zu melden, ähm, Fragen zu stellen. Danke. Mein Name ist Max huelch -Gerra. Ich bin kein Spanier. Auch, ähm, ich, äh, ich vermisse die, den zweiten Teil des Titels, die Reorganisation der Linken. Also bisher haben wir schöne, interessante äh, ermutigende, äh, hübsche Fälle gehört von, von Kämpfen und von bestimmten Fortschritten. Das ist wunderbar, aber äh, ich, ich finde das immer besorgniserregender in Bezug auf die Reorganisation der Linken. Äh, auch was du zum Schluss gesagt hast. Ich wage die These, äh, dass wir, dass diese, ich gehe einen Schritt zurück. Wir haben im letzten Drittel des letzten Jahrhunderts eine Deindustrialisierung gehabt in den meisten Ländern. Und man hätte erwarten können, dass die linken Parteien, die traditionellen und weniger traditionellen linken Parteien, sich stärker kümmern um den reproduktiven Bereich, um die, den, die Alltagswelt. Das ist offensichtlich kaum passiert und nicht nur hier, sondern auch in Spanien. Ich verfolge... Ich habe auch nie in Spanien gelebt, ich verfolge das aber nur über die Presse. Ich habe den Eindruck, dass in Spanien, bitte korrigiere mich, wenn ich falsch liege, dass in Spanien das noch viel krasser war. Diese ganze Bewegung ist an den, an den linken Parteien vorbeigegangen, auch wenn, wenn diese Institutionen, diese Organisationen äh, auch... Äh, Einrichtungen im Benutzen der linken Partei, Podemos ist jetzt viel stärker, jetzt gibt es eine andere linke Partei, eine linke Bewegung, die sich erst organisiert am Rande der traditionellen Linken. Es gibt offensichtlich auch in, also in Spanien weiterhin überhaupt keinen Versuch eines Gegenmodells, einer, eines Modells der Stadtentwicklung oder eines, schon gar nicht eines, eines gesellschaftlichen Gegenmodells. Dieser reproduktive Bereich und speziell der Bereich Wohnungspolitik ist unterbelichtet in der traditionellen Linken, zu denen ich auch, die, die die Partei die Linke und ich mich selber auch hinzurechnen würde und das gilt in Spanien offensichtlich noch viel stärker oder liege ich falsch bin ich zu pessimistisch so, wer ist der also ich finde die Frage nach der Reorganisierung der Linken total wichtig und ähm, auch total spannend und meine Frage ist, glaube ich, ein bisschen in die Richtung, nur vielleicht eine Ebene weiter unten <lacht> sozusagen. Und zwar würde mich nochmal ähm, interessieren, ich hänge das jetzt an Kotti und Co. auf, aber im Grunde genommen ist das eine Frage an euch dreien, weil es eigentlich alle betrifft sozusagen. Und zwar diese Frage nach der breit gefächerten Bündnisarbeit. Da frage ich mich sozusagen, wie weit funktioniert das? tatsächlich, das ist sozusagen, also du sagst, also wie Aska sagt, ihr macht bei total vielen Bündnissen mit, sitzt ja zum Beispiel heute auch zum Podium da, aber auch bei der Care Revolution Aktionskonferenz oder bei tausend anderen Sachen. Aber ähm, für mich wäre sozusagen der entscheidende Punkt, inwiefern gelingt es tatsächlich, einen kollektiven Lernprozess daraus zu machen. Also gibt es auch eine Form von Rotation oder irgendwie eine Form von Rückkopplung an, also als Erfahrung, die man sozusagen daraus mitnimmt, die dann aber auch sozusagen einen breiten kollektiven Lernprozess ermöglichen in der eigenen, in der eigenen Struktur sozusagen. Und ich frage das einerseits aus einem strategischen Hintergrund, nämlich schafft man es tatsächlich sozusagen Multiplikatorinnen aufzubauen und eine Form von Erweiterung der politischen Perspektive hinzubekommen, die dann auch nachhaltig ist, auch in Zeiten, wo vielleicht diese Organisierungsprozesse wieder in eine regressive Phase kommen, also sozusagen tatsächlich nachhaltige Lernprozesse. Und aber auch, weil es ja tatsächlich auch um die Frage, gerade vor dem Hintergrund dieser Konferenz, um reale Veränderung von Lebensweise geht. Also sozusagen eine wirkliche Veränderung der Lebensweise, die ja dann auch nur kollektiv passieren kann. Also sind es quasi einzelne Individuen, die da sozusagen herausbrechen aus dem Kon Prozess und es bleibt bei denen oder also klappt das sozusagen, das zu verallgemeinern? Ja, ich habe eine Frage an Taschi, weil du gesagt hattest, ihr überlegt eine Mietergewerkschaft äh, zu gründen. Es gibt ja äh, Mietervereine, sowohl äh, in der städtische als auch äh, nationale. Also deswegen würde mich interessieren, wie ist denn euer Verhältnis zum Beispiel zum Berliner Mieterverein oder zum Deutschen Mieterbund? Ich habe auch noch eine Frage an Tashi, Koti und Co. Und zwar, ich fand es sehr interessant, was du von, den, äh, äh, ja, von dieser Haus-zu-Haustür-Organizing-Geschichte erzählt hattest. Kannst du ein bisschen mehr ausführen, wie der Zuspruch da ist und wie, also wie die Leute darauf reagieren und für wie erfolgsversprechend ihr diese, äh, dieses Herangehen haltet, jetzt auch was das gemeinsame Senken der Mieten angeht? Ja... Ähm dann würde ich vorschlagen, dass vielleicht Taschi anfängt auch mit der Frage, die ganz direkt auf Cotti und Co. ist und dann aber auch sozusagen nochmal auf diese Frage des Bündnissesprozesses, wie ihr eigentlich mit unterschiedlichen, ja insgesamt mit mit äh, zivilgesellschaftlichen Akteuren, aber natürlich vor allen Dingen auch in der Perspektive, wie lässt sich eigentlich eine linke Alternative auf der Ebene der Stadtpolitik insgesamt bilden in Berlin, dass du das hast, das hattest du ja auch schon was gesagt, dass du das einfach nochmal ein bisschen ausführst und dass wir dann weitergehen in der Runde und äh, ihr vielleicht auch nochmal, also gerade auch mit der US-Perspektive äh, Occupy Wall Street war eben eine Massenbe Massenbewegung, die dann auch viele neue Initiativen in unterschiedlichen Bereichen der Linken hervorgerufen hat und da würde mich eben auch interessieren, wie siehst du diesen Prozess der Reorganisation der Linken? auf? Was verstehst du darunter und in welchen Bereichen findet das eigentlich überhaupt statt? Und ähm, genau, die gleiche Frage stellt sich dann natürlich auch für Spanien. Okay. Also erstmal das, äh, die Frage nach den Rückkopplungs- oder Bildungsprozessen innerhalb von Cotty von Co. Das ist natürlich eine totale Herausforderung. Gleichzeitig versuchen wir das ganz stark zu machen. Also ich bin heute Abend zum Beispiel alleine hier, weil morgen Ramadan anfängt und weil die meisten von unseren Nachbarn einfach total bis hier mit Kochen und allem, was damit zu tun hat, äh, beschäftigt sind. Äh, und wir versuchen sonst äh, zu mehreren zu kommen, zum Beispiel. Ähm... ähm und also ich glaube gerade durch diese, das beantwortet vielleicht beide Fragen so ein bisschen zusammen, in, durch diese Tür-zu-Tür-Aktionen und durch diese Aktionen in der Nachbarschaft versuchen wir halt letztendlich genau äh, Nachbarinnen, die ähm, ja, entweder schon lange in der Kerngruppe dabei sind oder äh, Interesse haben und auch vor allem die zeitlichen Ressourcen dazu haben, ähm, ganz stark äh, zu stärken. Also auf Englisch würde man sagen Leadership Building. Ähm, auf Deutsch würde man es irgendwie versuchen zu vermeiden auszudrücken. Aber <lacht> irgendwie <lacht> wir, äh, versuchen wir äh, Skills äh, äh, zu verbessern. Und ähm, und ich glaube auch ganz viel von sozusagen dem Bildungsprozess. Also ich, der ist total beidseitig. Der ist total in beide Richtungen. Ich glaube irgendwie so eher so Politleute, irgendwie die vorher schon viel Erfahrung haben oder die irgendwie das, das, äh, das Bildungskapital mitbringen, dass sie sich leicht Texte aneignen können oder leicht sich in Diskursen bewegen können, äh, versuchen sozusagen dieses Wissen zu teilen und versuchen versuchen die ganze Zeit komplexe komplexe Zusammenhänge so runterzubrechen, dass wir sie mit den Nachbarn diskutieren können und gleichzeitig äh, auch also ähm, Selbstkritisch auch Widersprüche aufzuzeigen, also sozusagen nicht man, sozusagen durch diesen Wissensvorsprung zu manipulieren, sondern zu sagen: so, Hey, und hier kann man auch anders entscheiden und wir würden irgendwie das gerne klar machen. Und gleichzeitig lernen wir unglaublich viel. Also, ganz viele Leute fragen immer so: Hey, wie macht ihr das denn, dass nicht nur die Linken üblichen Verdächtigen sind? Und ich glaube, das liegt daran, dass, dass wir unglaublich tolle Nachbarn haben. Und ähm, wir, glaube ich, ganz viel äh, Kultur von eigentlich Zuhören uns erarbeitet, also dass wir einfach ganz viel in, in, in alle Richtungen lernen. Und ich glaube, also Zuhören hört sich total banal an, ich glaube, das ist die zentrale zentrale ähm, Aktivität für sowohl Basisarbeit ist als auch für strategische Bündnisarbeit, als auch Ganz viele Linke können überzeugend reden, aber sehr wenige irgendwie überzeugend zuhören. Ähm, ja, <lacht> ähm, Genau. Ähm, zu der Tür zu Tür. Also die Nachbarn sind total begeistert von der Mietminderungskampagne und auch jetzt äh, so bei den konkreten Dingen, ähm, wo sie auch merken, also wo sie A merken, da sind Anwälte dabei, es ist total äh, vertrauenserweckend <lacht> und juristisch abgesichert, das finden sie sehr toll ähm, und wichtig und ähm, sind total bereit, sowohl zu mindern, als auch die Betriebskosten zu überprüfen, dagegen äh, vorzugehen etc. Ähm, was dann irgendwie so Verantwortungsübernahme ge ge geht, also dass Leute dann für ihr Haus verantwortlich sind oder Ansprechpersonen sind oder so, das klappt mal mehr und mal weniger, also daran arbeiten wir. <lacht> ähm, und ähm, ja, ich glaube, nach den Erfolgen von der ähm, Kampagne, also natürlich macht das für die Leute, die mindern oder die Leute, die von den Betriebskosten Geld zurückkriegen, äh, ist ein Erfolg. Die Tatsache, dass wir jetzt sehr viel mehr Nachbarn flächendeckend kennen, ist ein totaler Erfolg. Und äh, ich war letzte Woche auf der Hauptversammlung der Deutschen Wohnen. Also die Deutsche Wohnen hat GSW gekauft und ist jetzt der größte private Vermieter in Berlin. Ähm, und äh, ich habe, weil ich von jemandem Rechte für Aktien gekriegt habe, konnte ich da Fragen stellen und äh, konnte fragen, was zum Beispiel mit unseren Gebäuden ist. Und da meinten die so, ja, nee, und da gibt es ja wirklich einen großen Instandhaltungsstau und sie sind gerade wirklich am überlegen, ob es sich für sie lohnt, äh, diese Gebäude selber zu sanieren oder ob sie sie nicht vielleicht eher abstoßen sollten, äh, weil es nicht rentabel ist. Und das ist das ist Erfolg. <lacht> also wenn sie sich jetzt noch, also die Kampagne ist also sozusagen als Entscheidungshilfe auch gedacht, äh, da in die eine oder andere Richtung zu gucken. Ähm, genau, und noch eine, genau, genau, die, Miete, die Also, ähm, es gibt ja mehrere Mietervereine in Berlin. Ähm, der noch am, sich am linkesten Positionierende ist die Berliner Mietergemeinschaft. Ähm, wir haben weder vom Mieterverein noch von der Mietergemeinschaft irgendeine nennenswerte Unterstützung gekriegt. Am Anfang, als wir uns äh, organisiert haben, hat äh, einer der Hauptakteure vom, von der Mietergemeinschaft, Herr Oellerich, äh, gesagt, ja, das ist sozialer Wohnungsbau, da kann man nicht machen, ziehen Sie aus. <lacht> so ungefähr. Ähm, wir haben die äh, kontinuierlich gefragt, dass sie äh, eine Rechtsberatung bei uns anbieten. Ähm, was sie nicht getan haben, ihr Wort irgendwie drei- oder viermal gebrochen, und ähm, die Anwälte, die, wir, die jetzt unsere Rechtsberatung machen, äh, Carola Handwerk und Kolleginnen, ähm, die auch sonst super viele Mieten, äh, mietenpolitische Initiativen unterstützen, äh, wurden gerade von der Berliner Mietergemeinschaft gekündigt. Also so viel dazu, weil sie es gewagt haben, dass man doch die, also die Berliner Mietergemeinschaft hat, den Anspruch, eine basisdemokratische Organisation zu sein. In den meisten Bezirken, in den meisten Bezirksgruppen wurde seit über 16 Jahren nicht mehr gewählt. Und diese Anwälte hatten eben die Dreistigkeit, doch für einen Demokratisierungsprozess anstoßen zu wollen, dass Wahlen abgehalten werden. Und daraufhin hat dann die Geschäftsführung gesagt, so, naja... Die auf einmal, obwohl es 20 Jahre so war, ist jetzt die Delegiertentätigkeit und Beratertätigkeit nicht mehr miteinander vereinbart. Wir müssen sie leider kündigen. So, so viel dazu. <lacht> wir brauchen die Berliner Mietergemeinschaft. Deswegen versuchen wir weiter mit denen zu reden, aber es ist extrem schwer. Und ähm, wir sehen da, ja, deswegen, deswegen diskutieren wir, ob wir sowas wie eine Mietergewerkschaft äh, Mieter brauchen weil wir da so unglaublich wenig äh, Potenzial sehen, äh, außer, dass sie 23.000 Mitglieder haben, die beste Rechtsschutzversicherung, die man irgendwie aushandeln kann, ein unglaubliches, ja, unglaubliches Potenzial und ein zeitschrift dazu. Okay, sorry. Okay. Um, so, I, I think the question of the reorganization of the left and um, the... Um, building broad alliances. I'll try to speak to both of those. Um, I mean, I think the question of reorganizing the left is very, um, uh, it's a big question that we're trying to deal with. I think the um, the sort of rise and and then sort of fall or demise of Occupy was a, a very significant moment for the left in the U.S. and, and around the world. Um, I think it's important to note that um, before Uh, Occupy there were sort of uh, many left movements that we would consider kind of the predecessor to Occupy and there was an, an evolution of work. It was not um, all a spontaneous um, uh, condition of the moment. It really did build sort of over time and in response to um, very um, specific political dynamics in New York City around having a billionaire mayor um, for like 12 years. Um, <laughs> uh, and. Um, so, and, and just to give you one anecdote, in 2009 there was a New York based organization called Picture the Homeless that was doing um, organizing by homeless people for homeless people and they occupied um, vacant lots around the city because they did a study and realized that the warehoused property in the city could actually house 24,000 apartments which would house um, the entire homeless population in the city. And so they did a series of vacant land takeovers and tent cities and their slogan was they say gentrify, we say Occupy. And this was in 2009. So there was um, many sort of left uh, movements that grew into Occupy or influenced Occupy. But Occupy also um, was a, a, a movement of mass scale that many of our more organizational community-based groups had not been able to um, jump to that level. Um, and I think there were some some key factors. there was obviously the the racial the racial and class makeup of the uh, of the movement and what sort of came to be represented as the movement, although I think it was much more diverse sort of on the ground than it um, appeared to be, but it was uh, there was a large group of uh, sort of middle and upper class um, young people who had gone to school were very highly educated, um, had tried to. Uh, do all the things that they were you know supposed to do and were suffering economically and were in severe debt um, and had uh, uh, were very angry at the financial system rightfully so um, and they were able to open the floodgates to the media I mean if you uh, organize in the United States you know that it's very very hard to get any media coverage good media coverage of what's happening in our communities and our communities um, I'm talking about black communities, immigrant communities, poor communities, queer communities have been dealing with um, these sorts of crisis level conditions for decades and have very little coverage in the media. Um, there's almost a, a very explicit censorship of our um, issues, of our demands, of our movements in the media. And Occupy really uh, opened up uh, a mainstream narrative and a critique of capitalism that many of our um, sort of left organizations had but were um, definitely not uh, aware that we could have a conversation that publicly about it, I think, um, and that it could become a sort of dinner table conversation. And I think really the race and class makeup of who was sort of perceived as the Occupy movement allowed for that to happen. Um, this was a platform that has had a lasting impact on the left. And I think both um, Occupy Uh, the Occupy movement after it sort of, you know, we could say it, it went indoors, um, did begin to build some organizational structures and there was kind of a cross-pollination. Um, there were individuals who were um, very much a part of the Occupy movement and then there were organizations that sort of um, joined. Sometimes there was a lot of tension between the two. There were people who, uh, young people who had not been a part of organizations and um, I think thought that they were sort of doing this all for the first time, never been done. And then there were people who had been like, we have been fighting in our organizations and in our communities for years. And, you know, who you know, who are they to kind of tell us what the movement is? or now this is the movement. Um, and so, and actually Right to the City participated in an interesting project during the height of Occupy that we called Occupy the Block. And that was where um, community-based groups um, sort of hosted... Occupy Wall Street to do um, sort of a, an exchange in the neighborhoods so outside of Zuccotti Park and Would take them sort of on a tour of that community and build relationships between um, Occupiers who had not been you know, sort of aware of the organizational movements um, As well as to build relationships with the base that were part of these community groups and didn't really trust this sort of new Movement on the scene and it really allowed for the scale to grow even bigger um, and I think that that had a big influence on some folks in the Occupy movement who wanted to build more organizational structure sort of as the movement, um, uh, as the physical occupation of the park ended. So you see the rise of groups like Occupy Our Homes who are, um, there's two groups, one in Atlanta and one in Minnesota who are part of the alliance doing anti-eviction and foreclosure work. There was Occupy Sandy in New York which was a massive rapid response relief effort in response to Hurricane Sandy. Um, and they actually built a very, very effective online infrastructure for grassroots relief, um, which was uh, mobilized people immediately and was very effective for days before any sort of government or emergency relief effort on, you know, on the part of the state um, came into those neighborhoods. Um, and there's the Jubilee um, debt cancellation campaigns to um, raise money to for, you know, actually cancel um, debt um, and then there's uh, you know and then there's again the, the continuation of left movements that existed before occupy and have continued to exist after so groups like right to the city and, and as well as there's the the new economies movement doing work around um, the solidarity economy and building um, economies of cooperation um, and community control there's um, in the south there's been a particularly intense right-wing Attack, um, political attack uh, on the legislative level. Um, and so there has been a very strong mobilization, um, particularly in black and poor communities, called the Moral Monday movement, um, where they are demonstrating and being arrested every Monday um, uh, in response to this uh, very intense assault on their rights in the South. There is um, A growing mass movement that is um, not as ideologically um, left, publicly at least, but um, is experimenting with strategies that are, are building um, on a scale that is much bigger than um, some of our more ideological movements have been able to build, and and they are primarily around the low-wage worker fights and the immigration fight, um, and those have are are. are very strong right now particularly around the domestic workers and other excluded workers like farm workers um, as well as uh, uh, the undocumented and unafraid movement of young people in the united states who are undocumented who either uh, migrated to that country or who were brought uh, to the us with their parents and grew up there but are not um, documented and who are fighting for higher education and comprehensive immigration reform um, and there's a powerful and, and rising visible radical queer and transgender um, movement against policing and incarceration, um, uh, fighting for gender liberation. But in the context of a very strong criticism of the uh, prison industrial complex and are actually bringing to light issues of um, the policing of one's gender and body and the like, institutions of state violence um, through uh, police harassment and incarceration. Um, and, um, of course, the environmental movement around climate change and opposing fracking and the tar sands removal, mountaintop coal removal, and the Keystone XL pipeline. So th those are just to name a few um, of the very strong movements in the U.S. I think in terms of reorganization, this is a very big question, and the left in the U.S. is very fragmented still. Um, I think that for Right to the City, we... Our perspective is very much that there's sort of um, four tenants involved right now for us uh, as an alliance. Um, one is around making very solid demands on the old economy, um, modeling democracy at every level of our work, um, and then really moving towards um, actually promoting and implementing what we consider transformative demands. So actually thinking about um, demands that really do shift the way we relate to each other that actually on a very transformative level um, create sort of the new alternatives and the new models of living that we want um, and that aren't just um, reform fights or defensive fights but actually are creating uh, new types of uh, ways of living in the city um, and then lastly is around the Alliance building obviously we're an alliance so we believe in Alliance building. Um, uh, I do think that sometimes there are questions of how helpful is it to you know because we've had we are part of alliances of alliances and coalitions of coalitions and um, and at some point you know they're very effective for moving resources and sometimes they're a drain on resources. Um, but I think that we um, do really believe that on a municipal level in particular, that there's great possibility with what we call building the municipal united front. Um, and so actually having a united front of uh, grassroots community organizations, of uh, progressive labor organizations and unions, and of environmental organizations coming together to really uh, what we sort of, the united front building of, of actually having people working um, Uh, in very close collaboration and coordination with each other. Um, I think, uh, lastly, what I'll say about the transformation and the way that we live, you know, I think, um, I, th I do think that the U.S. has a long way to go in terms of actually incorporating that sentiment within how we organize. Um, I think that there's some interesting concepts being modeled, especially in the domestic worker movement, around care and around love. And the changing and transforming of relationships between uh, care workers and home, uh, domestic workers and employers around um, taking care of children and taking care of elderly and our families and our homes and these things that are the most precious things in our lives. I think that is um, a very transformative idea and concept. I think in Right to the City, I think the big concept that we're trying to transform is really the relationship to home ownership and land ownership, and really trying to see housing as a human right and something that should be taken out of the speculative market. And that um, in the context of the American dream is a very difficult um, cultural shift to make. Um, and so I think right now we're at a very early stage of just trying to raise the alarms and create a sort of mass understanding of the impacts of affordability crisis, because right now it is, is very widespread There's over half of the renters in the United States are paying more than 30% of their income to rent. And at least, that's 21 million people, at least 10 million of those people are paying more than 50% of their income to rent. It's very, very high. So I think there's great potential for mass movement around housing right now. Um, and I think that there is potential for big cultural transformations around our relationship to having to um, own homes and own land and actually thinking about alternative models for uh, community control of land and housing and permanently affordable housing that's more cooperative um, and that's more community-based and that's not for um, profit over people. Yes, thank you a lot. Um Finde ich sehr interessant, an wie vielen verschiedenen Punkten sich in den USA Bewegungen entwickeln und auch eben versuchen, so wie die United Front, also ein breites Bündnis, was dann auch transformative Perspektiven entwickelt. Das ja, führt mich sozusagen zu der Frage, wie sieht es mit solchen Prozessen in Spanien aus, wo ja dann auch noch im Unterschied zu den USA eben auch jetzt, nicht mehr nur eine, sondern mehrere linke Parteien, neue Formationen entstanden sind und das Bild der, äh, ja, der, die Bewegung der Reorganisation der Linken nochmal anders verlaufen. Die Reorganisierung fing eigentlich schon vorher an, also unmittelbar mit den Platzbesetzungen äh, ging das los, weil die Dynamik der gesellschaftlichen Mobilisierung, die da ansetzte, führte erstmal zu einer ja, wirklichen Reorientierung innerhalb der alten Organisation, wenn man so will. Teilweise natürlich, weil sie beispielsweise die Gewerkschaften mit der Politik der Sozialpakte nicht mehr weiterkamen. Also sozusagen die, der Druck da auch größer wurde, insbesondere die Fraktion, die dann weiterhin solche Politiken betreiben wurde, der Position wurde natürlich geschwächt. Aber auch weil aus den gewerkschaftlichen Basisorganisationen, der Druck immer höher wurde, da eine andere eben eher den neuen Bewegungen entsprechende Politik zu machen und tatsächlich eine Linkswendung, wenn du so willst, zu machen, eben keine sozialen Pakte mit den Regierungen, sondern wirklich die Bedürfnisse und Interessen der, der sowohl der Organisierten in den Gewerkschaften als auch breiter Bevölkerungsschichten äh, wieder auch, nennen wir es, mit militanteren Aktionen wie Streiks, wie Massenprotesten, äh, wie der Organisierungsfrage. Ähm, endlich wieder sozusagen äh, offensiv aufzunehmen, was sie ja praktisch ja kaum noch getan hatten auch. Nicht zuletzt, weil sie eben teilweise den Reproduktionsbereich gar nicht wirklich im, im Blick hatten. Dasselbe gilt eigentlich für die alten linken Parteien, Es ist ja nicht nur die Skeletor Nieder, sondern auch viele der linken Regionalparteien in Spanien, das ist ja ein zersplittertes Feld, die auch erst in diesem Druck, wo ja äh, große Teile der, der, nicht nur der Basis der gerade Nieder, sondern auch sozusagen bestimmte Gruppen innerhalb des Führungspersonals äh, diese Politiken der, der neuen Bewegungen ja nicht nur unterstützt haben, sondern von Anfang an dabei waren. Und der Druck immer größer wurde hin, diese Organisation aufzubrechen. Was letztlich jetzt vor wenigen Tagen, vorgestern glaube ich, auch dazu geführt hat, ein kleiner Skandal noch sozusagen mit Willi Meyer, dem führenden, Kopf äh, im Europaparlament der gerade auch Nieder, dass solche Leute nicht mehr zu halten sind. Auch der Druck im Moment auf Cajolana, den Vorsitzenden, enorm groß ist, weil es zum Beispiel einen Riesenstreit gab ähm, vor der Aufstellung der Europawahlkandidaten, dass da immer noch sozusagen die alte Garde das Heft in der Hand behielt, obwohl sozusagen die, die jungen Bewegungsleute sozusagen aus der Kinze cm und so längst drängelten und eigentlich die jetzt äh, bekannten Köpfe auch äh, landesweit sind. Also da fängt ein, hat Durchaus unterstützt von Cajolada und anderen auch einen Redemokratisierungsprozess in der Partei eingesetzt, der vieles in Bewegung bringt, der teilweise Leute auch gefeuert hat, wenn sie entsprechend den zum Beispiel korruptionsstandards und ähnlichem nicht mehr standhalten konnten. Also weg, radikale. Sauber. Und das ist ein Prozess, der jetzt erst nochmal befeuert wird durch eine Kampagne, die jetzt mittlerweile auch von oben abgesegnet wird, eine tatsächliche neue Demokratisierung und neue Aufstellung sozusagen der Parteiorganisation. Ähm, und eine Öffnung hin zu äh, ja, einer stärkeren Einbeziehung von Bewegungselementen jetzt nicht Bewegungspartei aber Bewegungselementen zu integrieren aber auch die sozialen die alten sozialen Bewegungen insbesondere haben in diesem Prozess enorm viel gelernt also die Linken klassischen Linken nämlich über die üblichen Verdächtigen hinauszugehen und ganz normale Bevölkerung mit zu organisieren und in den Blick zu nehmen, weil natürlich da ein Haufen Probleme ähm, auf der Tagesordnung lagen, die von den alten linken Organisierungen ja auch nicht äh, berührt wurden. Ne, jedenfalls äh, haben sie nie einen Diskurs gefunden, ähm, die Frage des prekären Lebens und des prekären Abens, Arbeitens, beispielsweise, was sie sehr früh gestellt haben, also insbesondere die globalisierungskritische Bewegung in Spanien, äh, haben sie, sie nie äh, hingekriegt, sozusagen über die üblichen Verdächtigen hinaus mobilisierend einzugreifen. Das hat sich geändert. Aber auch die neuen Bewegungen haben in einer rasenden Geschwindigkeit gelernt, nämlich dass es nicht reicht, enorme Massen zu mobilisieren und auf die Plätze zu bringen, sondern dass man sowas wie eine Organisation braucht, wie Strukturen aufbauen muss und letztlich auch Institutionen nutzen muss. Nicht zu einer Institution werden, aber Institutionen nutzen muss, um eine Stabilisierung hineinzukriegen wenn man bedenkt, dass die es seit drei Jahren versuchen oder es schaffen, Massenproteste auf die Beine zu bringen, ist ja ein enormer Aufwand. Und der geht überhaupt nur, weil eben so eine Reorganisation stattgefunden hat, wo es nicht um Bündnisse geht, das würde, glaube ich, würde den Punkt gar nicht mehr treffen, sondern wo es ähm, ähm, sich auflöst ein bisschen die Grenzen zwischen den unterschiedlichen Organisationen und Bewegungen, wo man gar nicht mehr genau so einteilen kann, was jetzt Bewegung, was Partei ist und so weiter. Ähm, und die wichtigsten dieser Organisierungs- oder Verdichtungspunkte sind alle im reproduktiven Bereich. Alle. Wohnen hatten wir schon, aber auch äh, im Bereich der Bildung, ähm, wo. Die sogenannten Mareas, das sind die anderen großen, starken äh, Massenproteste in, in Spanien, sozusagen, die regelmäßig aufflauen, die stark gewerkschaftlich getragen sind, insbesondere im, im Bildungsbereich beispielsweise und nicht zuletzt im ganzen Gesundheitsbereich, also öffentliche Dienste immer wieder, ähm, noch nicht so weit geführt haben wie in Griechenland mit den solidarischen Kliniken, aber doch äh, massiv äh, äh, Erfolge gebracht haben, indem in vielen, vielen Städten und insbesondere in Madrid Privatisierungen immer wieder verhindert wurden trotz dieser extrem beschissenen rechten Regierung und der Troika, die sozusagen äh, drückt und drückt und drückt, äh, werden in Spanien Privatisierungen nicht durchgeführt zurzeit. Das ist interessant irgendwie. Ähm <lacht> ähm, und trotzdem ähm, äh, äh, ist es den Bewegungen nicht gut, oder sie merken, dass sie nicht weiterkommen. Nicht zuletzt, weil sie natürlich eine feindliche Regierung gegenüber haben, die mit enormer Repression und Kriminalisierung reagiert, wie sonst. Ähm, äh, sondern, dass sie eben nicht an diese Institutionen äh, der nationalen Regierung, die ja nochmal europäisch sozusagen abgestützt ist, äh, nicht ranreichen. Also eigentlich noch einen Schritt weiter gehen müssten. Und das geht im Moment die Debatte in zwei Richtungen. Einerseits, ähm, dass man tatsächlich neue ähm, Politikmodelle äh, finden muss, Plattformen, Parteienbündnisse, wie auch immer, die dann an diese Institutionen heranreichen, sowohl auf regionaler Ebene, also ein neuer Prozess zwischen regionalistischen Parteien und den überregionalen linken Parteien sozusagen stattgefunden hat, insbesondere in Galicien, Asturias und anderen, äh, wo sie es damit schaffen, sozusagen relevant gegen die Rechten zu gewinnen. Ähm, oder was viel wichtiger ist, ähm, eben äh, hier eine neue Dynamik in die, in die Parteienstrukturen hineinzubringen. Podemos ist ein Teil davon, da wissen wir noch überhaupt nicht genau, wo das hingeht. Äh, super spannender Prozess, aber äh, auch sehr umkämpft. Die Demokratisierungsfrage steht da übrigens mindestens genauso drastisch wie bei der Sierra Nieder. Das ist nämlich keine demokratische Organisation, sondern natürlich eine Kaderorganisation, wenn man so will, in drei in vier Monaten aufgebaut. Und jetzt fangen die Demokratisierungsstreitereien äh, eigentlich erst an. Wie werden wir, wir uns organisieren, in welcher Geschwindigkeit wird was, wann beschlossen und wer macht das? Naja, klar. Achso, das wissen vielleicht viele nicht, genau. Ähm, 8% ist genau nieder 10%. Äh, Beiden wird zusammen ein, ein Potenzial äh, zugeschrieben jetzt in Umfragen von über 30%. Äh, wenn man dazu die linken regionalistischen Parteien noch nimmt, wow, also wenn die mal alle zusammen kämen, tun sie aber nicht. Ähm, Wobei die Dynamik so schnell ist, dass nach dem Sieg der von Podemos sofort über eine Konvergenz zwischen den beiden großen Parteien gesprochen wird und das jetzt auch versucht wird, ähm, in Bewegung zu bringen. Vielleicht kriegen wir die im Herbst auch mal hierher, um, um das Ganze vorzustellen. Aber kaum sind wir an dieser Frage dran, ähm, fängt in Barcelona schon wieder der nächste Punkt an, nämlich wo die Paar selber, zumindest die Gründer, eine der Mitgründerinnen, Ada Colau, jetzt eine Plattform tatsächlich hingekriegt hat, wo die gesamte Linke hintervereint ist und bei den nächsten Bürgermeisterwahlen in Barcelona mal gucken, aber sozusagen schon wieder der nächste Qualitätssprung, wenn man so will, erreicht es, aber nicht um einfach in die Institutionen zu gehen und da jetzt die bessere Linke zu sein, sondern immer, das ist der zweite Diskurs, der parallel läuft, in diesen, mit diesen Institutionen geht es nicht. Deswegen brauchen wir ein De -De Destituiente einen dekonstituierenden Prozess, <lacht> ähm, der dieses zwei parteien und die rein formelle Demokratie sozusagen ähm, äh, komplett aus den Angeln heben möchte und wenn man das in die Institutionen kommt und mit den ohnehin schon zivilgesellschaftlichen Organisationen, die man erreicht hat, ähm, da ein neues Modell von Demokratie ähm, hinzubekommen und erstmal diese Regierung im wahrsten Sinne des Wortes zu stürzen ähm, und in demselben Prozess natürlich ein konstitutiven Prozess auf den Weg zu bringen, der nicht nur eine Formierung einer neuen Linken ist, sondern auch auf sowas hinausläuft wie eine neue Verfassung äh, für Spanien. Ähm hinzubekommen, wo im Moment so ein bisschen die Frage, die am Anfang sehr stark dabei war, dass es natürlich nicht nur um die Demokratiefrage im Staat geht, sondern auch um das Verhältnis von Staat und Ökonomie äh, neu bestimmt zu werden müssen. Das geht im Moment so ein bisschen hinten runter, weil vielleicht die Erfolge und die Dynamik so stark ist. Aber ähm, zumindest in der Eskalation Nieder wiederum wird das wieder sehr stark thematisiert bei Podemos, werden wir mal sehen, aber ähm, ich glaube, das wird jetzt auch wieder äh, stärker kommen. Also die Frage bezog sich ja auch auf, auf die Frage der Einheits Einheitsfront, weil du das angesprochen hattest in deinem, in deinem Beitrag, um, Jasmine. Okay, just wait for the translation. Um. Alex hatte ja gefragt, sozusagen diese Perspektive einer einer Einheit der verschiedenen Grassroot-Organisationen. Ich denke, es ist wichtig, ähm, nochmal im US-Kontext eben zu, zu betonen, dass es halt ein, dass es halt Grassroot-Prozesse sind, die gerade in Lower-In, also in in uh, Communities uh, aus uh, unteren uh, Klassenbereichen, um, People of Color Communities, also wirklich sozusagen the Subaltern Parts of the of the Working Class or how to how to say it um, und das ist ein ähm, langer Prozess, der der, der Diskussion zwischen verschiedenen ähm, dieser Organisationen gibt, wo dann auch dieses Transformative Organizing jetzt nicht als ein festes Modell, aber eben als eine bestimmte Weise, Organisierung eben nicht nur technisch zu verstehen, sondern gerade als einen pro emanzipatorisch-transformativen Prozess, der sich immer auch mit Gesellschaftskritik und mit der Diskussion, in welche Richtung wollen wir eigentlich Transformationsperspektiven entwickeln, die über kapitalistische, rassistische, sexistische Verhältnisse hinausgehen, dass das sozusagen schon ein organischer Prozess, ist es der stattgefunden hat, bevor diese ähm, Einheitsfrontperspektive quasi entstand. Insofern fände ich das spannend, wenn du nochmal was zu diesem Prozess sagen könntest, weil ich glaube, das ist was, wenn man über die Frage der Vergleichbarkeit spricht, sind wir hier in Deutschland an einem anderen Punkt der Formierung. Wir sind hier sozusagen an dem Punkt, dass sich Initiativen wie Kotti und Co., wie Zwangsräumungen verhindern, ähm, aber auch erwerbslosen Initiativen in verschiedenen Städten bilden. Und die Frage ist in Deutschland sozusagen, Eher, wie kommen wir überhaupt in Richtung von sowas wie diesem Transformative Organizing, ähm, so wie ihr das in den USA entwickelt habt, Also natürlich nicht exakt so, aber in this direction. So ähnlich. Ich weiß nicht, ob die Frage klar war, aber ich wollte sozusagen noch mal den Versuch machen, diese verschiedenen, die verschiedenen Kämpfe, die verschiedenen Entwicklungsmomente sozusagen der Kämpfe zu betonen. Um, <lacht> I Let me think. I, um, I mean, a little bit. I, I think this is really um, uh, an important question. Um, I don't. I. I, I don't want to begin to uh, try to think that I can uh, adequately sort of compare the two contexts, since I. I really know very little about the Germany context. But in the U.S., um, the. I mean, I think for our sector of groups um, it was very important that the founding um, configuration of groups were groups that were um, very uh, grassroots were led by and, and created by communities that were on the sort of most extreme margins of society and it was a very diverse convergence of groups there were groups like Fierce in New York where I used to work that is a group that was created by queer and transgender young people um, all, you know, under the age of 24 um, who were waging an incredible fight against gentrification in a neighborhood that had been a historic um, place of building kinship networks and survival networks for particularly homeless and street-involved um, young people. And they were being kicked out to redevelop a um, very, fancy park for wealthy new residents of the neighborhood um, and they were being harassed by the police and they were being kicked out and they were claiming the right to public space as people who had a, a historic relationship to that neighborhood, not as people who owned businesses there or who owned property there, but as young people who hung out there. And they really changed the discourse around gentrification being not just about housing and um, being a tenant or a resident in a neighborhood, but also our um, the the way the role that place and space, uh, public space and the commons have for uh, marginalized communities and need to survive. So that's just an example of the the um, diversity of the types of groups that came together for the formation of this alliance. So there were queer and transgender young people who were in the leadership of right to the city from the very beginning, alongside. Um, long-time public housing organizers from New York and Miami and the Bay Area alongside uh, immigrant communities, um, Latino communities from Los Angeles who were fighting, university developers who were taking over whole neighborhoods, um, all kinds of different groups who were working together, um, folks who were working together in the South, uh, post-Hurricane Katrina, um, all different kinds of groups. So I think that the conversation um, began with a, a very—it it centralized. It was it, it brought the margins of society to the center of the conversation, and instead of it being a movement that included marginalized groups, it actually centralized marginalized communities, and they were the um, they were the, the innovators of this concept. Um, and they developed a shared platform together that articulated their principles and their politics and that has remained the core of the organization despite the changing nature of the Alliance membership. So as groups come and go and as new groups emerge and come into the organization, they sort of uh, subscribe to the um, vision and the principles of this uh, movement and this organization. Um, And and that's been very important to kind of keeping central the um, the shared politics and vision, and we you know and we continue to sort of struggle over the strategy around what are the kind of politically ripe conditions and the types of organizations that um, we need to essentially do this mass work around renters and housing and the core sort of historic constituency of the alliance being. Um, very uh, rooted and based in communities of color. I think because of the foreclosure crisis, many of the new housing organizations are being led by a different constituency. They're being led more by um, middle income uh, or moderate income um, white communities, middle-aged communities who were um, homeowners. And they've been politicized through that process of being dispossessed and, and the foreclosure crisis. And they've been exposed to understanding um, uh, and sharing a critique of capitalism but they have a long way to go around sharing a whole broad set of politics around race and class and gender and sexuality um, especially in terms of how we work together and so it's challenging and and and there's you know new challenges that we're facing around how we continue to sort of um, maintain the Uh, leadership and the politics of the organization while we consider how we, you know, we're, we are a very ideologically centered organization, but we're now beginning to work on what we see as a mass issue. The rent, renter crisis is a mass issue. I mean, it's affecting millions of people. And so as we move into that realm, this is a big um, challenge that we're also going to be grappling with. I don't know if I answered your question. Ähm okay, Deutsch. Ähm <lacht> ja, ich finde ich find die Frage auch total äh, spannend und ich ähm, würde die gerne auch äh, aus. Also, ich bin auch sehr oft in, in Spanien, sehr oft in Barcelona <lacht> und habe sozusagen regelmäßige, sagen wir mal, kollegiale Beratungen mit äh, den Gründern von der Plattform. Ähm, und. <lacht> ähm auch die Plattformer versteht sich nicht als links. Die wird hier als links wahrgenommen, aber äh, versteht sich selber nicht als links. Sagt ganz klar. Also eines der drei Prinzipien ist, äh, dass sie zwar mit Parteien zusammenarbeiten, äh, aber dass die Leute selber äh, die Funktionen übernehmen, äh, keiner Partei angehören. Deswegen ist auch, hat sozusagen äh, Ada Colau, die äh, eine der Gründerinnen äh, der Plattformer ist, ihr Amt niedergelegt als Sprecherin und äh, mit einem Zwei-Monats-Abstand äh, zwei äh, jetzt diese neue Initiative gegründet in, in Barcelona, ähm, die sie gestern präsentiert haben. Also es ist, äh, hat total eingeschlagen natürlich, hat schon vorher eingeschlagen. Ähm, und ähm, ich glaube, das ist das ähm, Interessante an, an sowohl dem, dem, äh, der Erfahrung von, von der Plataforma in, in Spanien als auch von Occupy uh, Wall Street in New York, ähm, als auch von dem, was wir versuchen bei Cotton Co. zu machen. Also, ich würde es so fassen unter sowas wie einer postidentitären linken Politik, also die sich nicht auf das Linkssein beruft, sozusagen keine Fetischisierung sowohl von Begrifflichkeiten als auch von Codes, als auch von subkulturellen ähm, Ritualen äh, zu pflegen und ähm, gleichzeitig natürlich die Erfahrungen und die Analyse in diesen Prozess einzubringen. Ähm, Politik ganz stark als Prozess zu denken. Ähm, äh, ja, und also ich, ich glaube, sehr oft sind wir dann noch ziemlich deutsch, dass wir auch von der politischen Kultur her immer sehr stark in äh, starren Positionierungen, äh, Ein-Ab-Ausgrenzung äh, denken und äh, ja, ich glaube, es ist etwas hinderlich. <lacht> und so diese Prozessfreudigkeit, die sowohl in den USA im, im Rahmen von Occupy Wall Street ich kennengelernt habe, als auch in, in der Plattformer sehe, äh, ist, glaube ich, ja, ein großes Potenzial, andere Leute zu erreichen und ähm, in diesen Prozess äh, zu integrieren. Und ähm, ja eben auch wie in dieser Initiative in, in Barcelona, die jetzt gerade äh, neu ähm, gedacht wird, auch das Verhältnis von Partei oder das Konzept von Partei, also die sagen sozusagen, es ist, es ist eine Partei, aber es ist letztendlich äh, soll es auch eine Bewegung sein und äh, ganz viel der, der Maßnahmen und Inhalte wird die ganze Zeit basisdemokratisch auch nicht mit, mit Nicht-Mitgliedern konsensuiert und ähm, ja. Ähm ich wollte noch was sagen, ah genau. Und ähm, was ich glaube, was auch ähm, sowohl von den Platzbesetzungen her, als auch von gemeinsame Praxis wie ähm, Zwangsräumung zu verhindern etc. Ähm, sehr produktiv ist, ist eine konkrete Praxis zu ähm, entwickeln, die erstmal äh, inklusiv ist für Leute, egal welche Weltanschauung sie haben, aber dass, dass man eine gemeinsame Praxis entwickelt und von diesem Ort der gemeinsamen Praxis über gesellschaftliche Verhältnisse spricht und äh, in die in, äh, in Perspektive rückt und auch von diesem Ort der gemeinsamen Praxis versucht zu verändern. Und ich glaube, das, das macht sehr viel äh, mit dem Sprechen und äh, mit dem Potenzial, was man gemeinsam, also der kollektiven Macht, äh, die man in so einem Prozess entwickeln kann. Ja, ähm, ich glaube, die, die Herausforderungen, wie wir diese Interessen dann auch in Institutionen durchsetzen können, ist irgendwie eine, die wir in allen Kontexten teilen. Vielen Dank. Dann würde ich dich, Mario, jetzt noch fragen, wie du, du hast ja auch dich stark in, in oder ihr in eurem Buch, Eva, und du auf den Begriff der verbindenden Partei bezogen und wie aus dieser Perspektive quasi das Verhältnis von solchen Prozessen der Basisorganisierung auch tatsächlich ja damit auch Prozessen der, der, der Klassenbildung im Alltag, die ja erst im Entstehen sind und eben der Veränderung von sowas wie Partei als Form, als Struktur aussehen kann, wie du das denkst anhand der, ja, der Beispiele, die auch aus Spanien aber gerne jetzt auch irgendwie anhand von Griechenland oder so, also einfach eher dieser generelle Gedanke, die verbindende Partei, wie muss ein neues Verhältnis von Basisorganisierung, die vielleicht auch gar nicht immer unbedingt innerhalb der Grenzen der Partei stattfindet und aber auch einer Veränderung der Strukturen und Formen von Parteiförmigkeit selber ähm, aussehen. Das ist, glaube ich, eine wichtige Frage im Bezug auf die Reorganisation der Linken. Okay, ich versuche da hinzukommen, indem ich kurz an Taschi anschließe, weil vorhin war ja nochmal die Frage nach dem, was ist links und Thomas hat es nochmal prononciert. Ähm, ist ja eigentlich eine Banalität, du hast es schon sehr gut erklärt, dass die Frage, die am Anfang bei Kinze Emme stand, wir wollen bloß nicht links und nicht rechts sein und sowas, das ist ein Diskurs, der relativ schnell aufgehört hat, weil es dann darum ging, sozusagen, ob man für sozusagen linke Inhalte streitet oder ob man sozusagen da so ein Etikett draufklebt. Das war dann nicht mehr debattiert, sondern man hat es, wie du es gesagt hast, eben nicht mit Etiketten versehen, sondern äh, tatsächlich in die sozialen Probleme hineingesprungen und darin, das ist nochmal ein Unterschied, äh, Transformationsperspektiven entwickelt. Ich meine, die nennen das natürlich nicht so, aber ähm, in der Tat äh, tun sie es und äh, reden nicht, wie früher die Eskeltoni das lange gemacht hat, wir wollen es um Sozialismus, aber hat keine Transformationsperspektive drin hatte. Äh, das hat sich massiv verschoben. Äh, nach wie vor nennen sie es eben nicht links. Ähm, obwohl ganz klar, wenn man zum Beispiel Podemos anguckt, sie genauso wie die Paar im Übrigen auf Brüche orientieren. Brüche mit dem institutionellen System, Brüche mit bestehenden Politiken, Brüche mit bestehenden institutionellen Organisierungsformen und so weiter und so fort. Aber natürlich sind sie auch nicht außerhalb sozusagen einer Dynamik. Jetzt, wo sich das so formiert in auch institutionelle Politiken, haben sie es natürlich mit einem Parteiensystem zu tun. Und sofort werden sie immer an jeder Stelle links also von der existierenden sozialistischen Partei eingeordnet. Links davon. Und die Pirolemos ist natürlich auch in die GUE-NGL eingetreten und nicht in irgendeine, wie Tinko Stelle, die jetzt sich entschieden hat, doch lieber zu den Rechten zu gehen, damit ist sozusagen ein bisschen auch die Richtung dieser noch undefinierten Partei <lacht> quasi vorentschieden worden. Ähm, Podemos eine ganz klare äh, Ausrichtung, nein, wir machen das natürlich mit den Linken und wir reden die ganze Zeit mit den Linken, weil wir kommen aus derselben Richtung heraus. Ähm, das ist also kein Tabu mehr und trotzdem heftet man sich nicht an, weil es, wie du sagst, eher um populare Mobilisierungen geht und das eher am Weg stehen würde, wenn man sich dauernd mit diesem Etikett beklebt. Aber darin arbeitet, wenn man so will, permanent eine Transformationslinke die als verbindende Partei ähm, überall sozusagen diese neue Qualität von Mobilisierung zusammenfasst und strategisch an bestimmten Punkten bündelt und verdichtet. Und das ist ja der Sinn einer verbindenden Partei, nicht hübsche Bündnisse hier und da zu schließen, sondern sie äh, an bestimmten Knackpunkten zu bündeln, damit sie handlungsfähig werden. Und das ist in bestimmter Weise, wenn du so willst, auch eine Art von Klassenformierung, die auch natürlich nicht so gesprochen wird. Ne? weil der ganz alte Klassenbegriff nach wie vor auf enorme Vorbehalte stößt. Aber nichts anderes ist es aber. Eine populare äh, Organisation, wenn man so will. Und darin aber auch jetzt äh, zunehmend das Verhältnis äh, diskutiert wird. Nicht nur, wie kriegen wir da mehr Selbstorganisationselemente, mehr demokratische Basisorganisierung und so weiter rein. Das ist ja der typische Diskurs. Ähm, sondern ein Verständnis, dass diese Plattformen, die man braucht, äh, um so eine verbindende Partei Jetzt hinzukriegen gegenüber den alten Institutionen ist so ein Verständnis, ja, aber wir brauchen trotzdem diese institutionelle Struktur, weil wir erreichen unglaublich viele Leute, aber das sind immer nur die Aktiven. Nicht nur die aktiven Linken, sondern jetzt auch mehr Aktive, aber es sind natürlich die, Größe, die größte Teil der Bevölkerung ist nach wie vor inaktiv oder rechts. Das heißt, es braucht eben auch neu gedachte Repräsentationsverhältnisse. Und das ist immerhin eine Diskussion, die jetzt stattfindet äh, in Spanien, die ich interessant finde, weil das bei unseren Debatten über Verbindende Partei immer so ein bisschen hinten runterfällt. Dann sagt die Linkspartei, aber wir haben auch noch diese andere Funktion. Aber das spielt sozusagen dieses Gedanken, welche Funktionen in Bündnissen unterschiedliche Gruppierungen haben können, bei uns selten eine Rolle, sowas zu denken, dass wir nicht einfach nur Bewegungsparteien brauchen, sondern wir brauchen unterschiedliche Funktionen, die wir ausfüllen können. Und das ist zumindest interessant zu beobachten, wo es in Spanien hingeht, wo es lange Zeit so ein äh, Nee, nee, wir wollen ja jetzt nicht äh, gewählt werden, sondern andere Organisierungsformen entwickeln. Anders als in, kann Alexis ja vielleicht morgen äh, nochmal sagen, äh, in Griechenland, wo tatsächlich dann eine Partei neuen Typs meinetwegen, aber eine Partei sozusagen diesen Verdichtungspunkt gemacht hat, das ist in Spanien noch unentschieden, würde ich mal sagen. Ähm, also ob die Verbindung dort von, von Solidaritätsbewegungen wie Solidarity for All und anderen sozusagen mit Syriza sozusagen äh, der Knotenpunkt ist, ist in Spanien noch nicht so klar, wo sich das hinbewegt, ähm, aber umso interessanter ist es, ob sie da beides hinkriegen, sowohl neue Plattformen, die so eine Art verbindende Partei äh, erstmal herstellen und wo sich das dann institutionell auch hinentwickelt und was, wer da welche Repräsentationsfunktion läng längerfristig auch übernehmen wird. Denn die Gewerkschaften, glaube ich, können es zum Teil nach wie vor nicht. Sie sind zwar sehr viel mobilisierter, äh, aber die UHT zum Beispiel, also die sozialistische Gewerkschaft, orientiert nicht auf einen Bruch, orientiert nicht auf sozusagen was ganz anderes. Bei der kommunistisch orientierten ist es so ein bisschen. Unklarer, sozusagen große Teile schon, aber äh, es sind tatsächlich die Bewegungen und die Parteien, lustigerweise, die das im Moment versuchen. Ja. <lacht> <lacht> Der Applaus sagt, wir alle sind am Ende dieser Form von Diskussion, aber nicht am Ende aller Diskussionen. Ähm, ich glaube, ich weiß es jetzt gar nicht genau, aber ich sage das jetzt einfach so, ich glaube, hier geht es ja dann auch in dem Raum hier weiter mit äh, Wein trinken, oder? Was sagen die? Genau. Okay, super. Dann äh, schön und wir sehen uns morgen wieder in alter Frische. Haha. <lacht>